Der Digitale Salon, der wird durchgeführt gemeinsam ähm, mit der Kooperative Berlin und es handelt sich bei der heutigen Sendung um eine, um die vierte Folge einer Sondersendung, äh, unterstützt von der sharing Stiftung zum Thema digitale äh, Gesundheit. Und mit besonderer Freude darf ich außerdem einen Special Guest begrüßen, und zwar die Evangelische Bank, die sich allgemein aktuell in einem digitalen Transformationsprozess befindet und in dessen Rahmen heute in Berlin auf Startup-Tour ist. Und ich sage jetzt mal so unbescheiden, vielleicht heute Abend das finale Furioso in diesem Bereich erlebt. Wieso finde zumindest ich dieses Thema heute, The Apps Anatomy, besonders interessant? Naja, weil sich letzten Endes die, ähm, die positiven Potenziale und die Risiken der Digitalisierung äh, im Bereich E-Health und Apps Anatomie besonders anschaulich ähm, äh, illustrieren lassen, und zwar, ich gebe einfach mal jeweils drei Beispiele für die Potenziale, die so allgemein in der Wissenschaft diskutiert werden, ganz profan. Und zwar natürlich mit e-Health-Apps kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel Diagnosen in Zukunft remote möglich sind. Das heißt, man muss sich nicht mehr mit hohem Fieber von seiner so Couch durch den Regen in, die, in das... Ähm, ähm, Sprechzimmer seines Hausarztes äh, schleppen, sondern man kann das in Zukunft alles irgendwie ganz automatisch einfach nur über, ja, über das eigene Handy und eine Ferndiagnose machen. Eine weitere Möglichkeit ist, äh, dass bestimmte Nudging-Architekturen, also bestimmte Apps, einen dazu ähm, anreizen, äh, besonders gesund zu leben, also sich äh, gesünder zu ernähren, mehr Fitness zu machen und so weiter und damit äh, quasi äh, einem, bei, einem besseren, bei einer besseren Lebensführung geholfen wird. Und ein drittes, sehr einfaches und praktisch sehr relevantes Beispiel ist zum Beispiel gerade bei älteren äh, Patienten, dass diese Apps einem helfen können, ähm, die Medika äh, Medikation rechtzeitig einzu äh, einzunehmen und diese nicht vergessen wird. Es sind also drei Beispiele, wo eHealth und die Apps Anatomy ähm, einem besonders helfen können, aber natürlich diskutiert man auch gerade in der Wissenschaft immer wieder die äh, ja, möglichen Risiken von äh, digitaler äh, äh, Gesundheit. Und diese sind zum Beispiel, man könnte schon ganz einfach sagen, in dem Augenblick, wo diese Nudging-Architekturen einem zu einer besseren Lebensweise quasi anreizen dürfen, kann man jetzt mal so ganz moralisch fragen oder ethisch, Ja, ist denn das überhaupt ein legitimer Eingriff in meine autonome Lebensführung? Was geht denn das zum Beispiel meinen Versicherungs- oder meine Gesundheitsversicherung an, ob ich jetzt abends heimlich ein Gläschen Wein und drei Zigaretten rauche und vor allem, was macht meine Gesundheitsversicherung in dem Augenblick, wo sie das mitkriegt? Was, äh, wird es dann so sein, dass man eine Gesundheitsversicherung nach oben angepasst wird. Also dieser Druck, ähm, äh, wollen wir das in unserer Gesellschaft? Äh, damit stark verbunden ist natürlich die Frage, in dem Augenblick, wo diese äh, ja, sehr, sehr sensiblen Gesundheitsdaten äh, alle aufgenommen werden äh, auf dem Handy und dann durch das unsichere äh, Internet geschickt werden, ist natürlich immer die Frage, wer, äh, wer, wer leistet mir eigentlich, dass diese Daten wirklich sicher sind, dass also nicht irgendwie, jetzt mal abgesehen von der Gesundheitsversicherung oder von dem Arzt, irgendein unbefugter Dritter auf diese Daten zu greifen kann und missbrauchen kann. So, das sind jetzt quasi die Vor- und Nachteile in diesem Thema und äh, ja, vor diesem Hintergrund äh, freue ich mich jetzt besonders auf das kommende Gespräch. Vielen Dank, dann würde ich doch vorher sagen, ähm, so ihr da hinten euch die Beine in den Hals steht, hier vorne gäbe es noch, ich glaube eins, zwei, drei, vier, fünf Sitzgelegenheiten, für wen das ein attraktives Angebot ist, der oder die komme doch vor. Denn wir diskutieren in etwa eine Stunde, aber wenn die Hütte brennt, äh, auch ein bisschen länger. Das liegt dann letzten Endes an euch. Herzlich willkommen bei uns im digitalen Salon. Mein Name ist Katja Weber. Wir streamen wie immer live. Ähm, es kann reingetwittert werden, Hashtag Dickseil äh, zum Streaming. Also äh, ist vielleicht nicht äh, der Ort für sensible gesundheitliche... Zugeständnisse oder Geständnisse, was ihr schon immer sagen wolltet, das wäre es nicht, ist aber natürlich auch herzlich willkommen, eure Erfahrungswerte mit unserem Thema heute. Wir alle, ihr alle, tragt Fernsprecher bei euch, die eure Vitaldaten tracken, tracken können. Also die Anzahl der Schritte, die ihr jeden Tag macht, aber vielleicht ist das auch irgendwie zu seit 2014. Äh, wir haben es gerade gehört, die Medikamentierung, äh, euer Blutzucker kann ausgemessen werden, die Frauen können ihren Zyklus tracken, äh, vielleicht habt ihr Migräne, vielleicht habt ihr Allergien, also jeder hat ja irgendwas, Rücken haben sowieso alle. Für all das gibt es Apps. So, äh, mein liebster App-Name, das will ich euch auch nicht verheimlichen, aus der Vorbereitung war Husteblume, eine App für Allergiker logischerweise. Äh, ihr alle habt es mitbekommen, Microsoft und Apple sind dabei, sich zu riesigen Gesundheitsunternehmen zu entwickeln. Tausenden von Gründern, ähm, gerade war die Rede von Startups, ist klar, dass sich in dem Bereich künftig und auch jetzt schon richtig Geld machen lässt. Also wollen wir all das oder die Akzente, die ihr setzt, sprechen und zwar recht gerne mit euch, eine nach dem anderen. Das wäre auch noch hier eine attraktive Sitzgelegenheit mit Rückenlehne. Also ähm, wer was beitragen möchte, nachfragen möchte, vielleicht auch Manöverkritik hat, äh, immer her damit, kommt gerne nach vorne. Des Weiteren kann ich euch vorstellen, Professor Thomas Deserno, er ist stellvertretender Leiter am Institut für medizinische Informatik an der TU Braunschweig äh, für uns heute extra angetuckert. Super. Am Institut wird geforscht zu assistierenden Gesundheitstechnologien. Wir sagen dann mal Vulgo App dazu. 2006 gefördert vom Bundesgesundheitsministerium. Habt ihr eine Studie gemacht zu und äh, da sind sie wieder die Chancen und Risiken. Das liebe ich ja sowieso immer. Internetfluch oder Segen oder Chancen und Risiken. Diesen In diesem Fall so äh, gesundheitsapps. Verena Kretschmann ist da, hat 2015 selbst ein Start-up gegründet im Gesundheitsbereich und leitet seit März des vergangenen Jahres den Geschäftsbereich Europa beim Start-up Medicus. Da geht es aber nicht um irgendeinen Bader aus dem Mittelalter, die Älteren unter uns erinnern sich, ich glaube so 80er Jahre Bestseller, sondern um was anderes, nämlich um, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Art Babelfisch zwischen Patientin und Ärztin, kannst du aber gleich auch nochmal präziser fassen. Dr. Regina Vetters ist da, hat Politikwissenschaften studiert und zur europäischen Kommunikationspolitik promoviert, dann journalistisch gearbeitet, dann wissenschaftlich gearbeitet, auch an der HU ähm, und war dann zehn Jahre Unternehmensberaterin im Gesundheitswesen, also mit genau diesem Fokus bei McKinsey und leitet seit April des vergangenen Jahres die Barma.i. Die digitale Einheit der Barmer in Berlin und da habe ich mich natürlich gleich gefragt, seit dem Pleisto 10 redet man über die elektronische Gesundheitskarte, die nicht kommt und dann hat die Barmer eine digitale Unit. Wie geht das zusammen? Was habe ich verpasst in der Zwischenzeit? Eine ganze Menge, weil Gott sei Dank ist das Thema viel, viel größer als die elektronische Gesundheitskarte. Und da gibt es jetzt auch gerade zwei Wettbewerber, die damit ganz, ganz groß ihr, ihr Glück versuchen. Da gucken wir uns auch ganz gespannt an, glauben wir auch, dass es ein Teil der Zukunft sein wird. Aber tatsächlich ist das Themenfeld viel, viel größer als was, diese Patienten. Was macht die. ihr? Also worauf mhm. hinaus wäre, ist so die normale patienten ist, dass das recht analog ist. Natürlich gibt es da große, teure und sehr moderne Apparate, aber alles rundherum passiert im Grunde Face-to-Face. -face. Womit beschäftigt sich die digitale Unit bei der Barmer? Bei so einem Riesentanker? Ja. Also in der Tat, die Barmer ist ein Tanker. Wir haben 17.000 Mitarbeiter und Digitalisierung betrifft letztendlich die meisten davon. Und genau das müssen wir erstmal im Unternehmen umsetzen. Also dass wir selber unseren Kunden auch in digitaler Form mhm. begegnen. Ähm, wir schreiben lange, lange Briefe traditionell als GKV. Und siehe da, auch unsere Kunden möchten mit uns per App und anders kommunizieren. Wir GKV, gesetzliche Krankenversicherung. Mhm. Wir dürfen kein WhatsApp nehmen das sind sozialdaten wir dürfen vieles nicht aber wir müssen dann andere Wege finden ähm, doch trotzdem digital mit unseren Kunden zu kommunizieren das ist der eine ganz große mhm. Teil also unsere Customer Journeys ganz anders umzuarbeiten und mhm. zu sagen Digitalisierung ist ein Stück Kompetenz, was sich dieser ganze Laden aneignen muss. Ähm, und da sind wir dran. Die Bama hat wahnsinnig viele Digitalisierungsinitiativen und unser Job ist es, die in ein Fahrwasser zu bringen und zu sagen, was ist der, was ist der rote Faden da drin, was ist das Zielbild, auf das wir hinaus wollen. Mhm. Und ihr arbeitet aber auch, oder ihr arbeitet vielleicht nicht zwingend, aber ihr äh, habt, bietet auch Apps an für eure Versicherten. Entwickelt ja. ihr die oder holt ihr die rein ins Haus? Die holen wir rein. Ähm, das ist deutlich besser aufgehoben in den, in den Händen der jeweiligen start die sich von Montagmorgen bis Samstag spät äh, mit nichts anderem, <lacht> Verena korrigier mich, mit nichts anderem, als ihrem einen Produkt äh, identifizieren und daran arbeiten und diesen Kunden zu diesem Thema auch am besten können. Mhm. Was, womit sollten wir anfangen? Mit Rücken oder mit Diabetes? Mit Rheuma oder mit noch was anderem? Da könnten wir ja irgendwie von also so, Es gibt ja so viele verschiedene Krankheitsbilder, die können wir gar nicht alle entwickeln. Und wir sind ja auch kein Provider. Wir sind nach wie vor der, der die Serviceleistung vielleicht kuratiert, also der vielleicht sagt, die App halten wir für besonders gut, weil mhm. die hat ein CE-Zeichen, die hat Datenschutz und die hat oh, ein und so weiter. Oh, da sind wir schon ganz wir gleich hin, Das ne? CE-Zeichen wird uns noch mhm. beschäftigen. Aber nochmal ganz zurück, du sagst, womit sollen wir anfangen? Womit habt ihr denn angefangen? Was kann ich als Barmer Versicherte für eine App kriegen? Wir haben angefangen mit zwei Themen und das eine von war Schwangerschaft und das andere davon war Pflege, weil ich mal gucken wollte, sozusagen an den, an den verschiedenen Rändern von, von von Kundenerlebnissen super positiv und echt Krise wie man da digital rangehen kann. Ich nehme mal das Beispiel unseres Pflegeantrags. Wir haben festgestellt, wir hatten einen der kompliziertesten Pflegeanträge in der gesamten GKV-Landschaft. Der war viele Seiten lang mit viel Freitext und schwer zu verstehen. Wir haben pro Jahr über 100.000 Pflegeanträge von Leuten, die zum allerersten Mal, meistens für ihre Mutter, für ihren Vater, für ihre Angehörigen einen Pflegeantrag stellen, und haben dann gesagt: Erstens, wir bauen einen Pflegenavi vorab. Das ist noch nicht ganz fertig, aber da was für Pflegeleistungen stehen mir überhaupt zu? Dann den Kern dieser Pflegeantrag. Schritt 1 ist, der muss dunkel verarbeitbar sein. Das ist Kassendeutsch, für, damit der insgesamt äh, maschinell durchprozessiert wird. Und zweitens, wir wollen ihn nicht einfach als PDF reinstellen, wie, wir, wie, wie die ersten Digitalisierungsversuche aussehen, sondern der muss wirklich äh, Schritt für Schritt mit kleinen Erklärvideos, mit, wir sind noch drei, drei, drei Schritte entfernt, mit Zusatzinformationen so angereichert werden, dass der allgemein verständlich ist. Wenn man neu in, diesen, in dieses Thema Pflege kommt, wird man überschüttet mit neuen Informationen. Man ist sowieso in einer persönlichen Krise. Alles, was wir machen können, ist sagen, unser Beitrag darf nicht noch zusätzlich anstrengend sein. Das heißt, ihr habt einfach das, was ihr in Informationen bietet, verständlich aufbereitet und in einer Art Handbuch digital zugänglich gemacht? Oder kriege ich bei euch auch eine App? Das ist jetzt als... also, wenn, Wir sind jetzt mit den Tests fertig. Wir haben die ersten 200 Leute über diesen Antrag durch, haben die Schwachstellen, die er noch hatte, durch und ab jetzt gibt es den... Online bei uns. Mhm. Unsere User, wir hatten drei Produkte insgesamt in Pflege, wollten das nicht als App. Die wollten, ähm, haben gesagt, schön und gut, aber ich möchte das dann doch lieber irgendwie am PC machen, weil da sind die pflegenden Angehörigen, sind meistens so 50 plus, die sind schon digital unterwegs, aber noch nicht auf der App. Das muss man dann pro Thema nochmal sehen, was das ideale Medium dafür und ist. Und wie wäre das Prozedere, wenn ihr eine App entwickelt, die äh, so von generellem Interesse ist, dann geht äh, derjenige, diejenige, die es brauchen kann zum Arzt und der schreibt es auf ein Rezept? Also wie wird abgerechnet? Nochmal, das sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Also wir haben unsere Service-App. Wenn man krankgeschrieben wird, fotografiert man seine AU, schickt die zu uns. Das mhm. funktioniert. Da kann man auch diesen Pflegeantrag später anzünden. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Danke schön Dankeschön. Ja, ne? ähm, ein bisschen Kassenlatein <lacht> ist leider nicht zu verhindern. Ähm, was wir hatten und wir waren die ersten mit der App auf Rezept für Kinder mit einer Sehstörung, die dann so ein Sehtraining online gemacht haben. Das sind die Kinder, die immer dieses eine Auge zugeklebt haben. Und die haben das tatsächlich von ihrem Augenarzt verschrieben bekommen. Mhm. Und abgerechnet haben wir über den Arzt und mit dem, mit dem App-Hersteller. Das mhm. sind bei uns Selektivverträge. Wir haben sehr, sehr viele Start-ups, die zu uns kommen und sagen, ich möchte, dass ihr mein Produkt vergütet. Mhm. Und dann haben wir nicht so viele Waffen, mit denen wir das bezahlen können. Es gibt keinen Prozess, in die Regelversorgung zu kommen. Noch gibt es einfach nichts, was einen klaren Zugangsweg in die Regelversorgung ist. Das wäre der, der heilige Gral für jedes Start-up. Ähm, und da ist noch keiner angekommen. Und es gibt dann verschiedene Vertragsformen, mit denen eine Kasse sagen kann, okay, kann ich bezahlen. Und ein Selektivvertrag sagt, muss wirtschaftlich sein. Das heißt, an irgendeiner anderen Stelle muss davon was gespart werden. Mhm. Also bei dem Kind mit dem Sehtraining ist die Hoffnung, dass es schneller wieder sieht. Also schneller seine Augen wieder ähm, äh, äh, äh, trainiert und deswegen weniger insgesamt Therapie braucht. Okay, dann hat jetzt Verena einen riesen Vorteil gegenüber den ganzen anderen Startups, die bei euch äh, vorstellig werden und gerne im Fahrstuhl mal ihr Ding pitchen würden. Du hast jetzt nicht die ganze Stunde Zeit, das will ich nicht sagen, aber sag mal, was entwickelt Medicus? Also was wäre das, was für die Barmer oder für Versicherte generell interessant wäre an dem, was ihr treibt? Das wir entwickeln, ist eine KI-basierte Plattform, die im Grunde sehr holistisch funktioniert, gesundheitsrelevante Daten, medizinische Informationen für den einzelnen Laien äh, verständlich aufbereitet, das heißt erklärt, was sie eigentlich bedeutet und dann auch sehr einfach umsetzbare Empfehlungen gibt auf Basis dessen. Hast du ein Beispiel? Also Welche ja. Diagnose könntet ihr mir verklickern, dass ich sie dann auch verstehe? Nicht notwendigerweise Diagnose. Ein gutes Beispiel ist ein Laborbericht. 70 Prozent aller Diagnosen ähm, fußen tatsächlich, zumindest teilweise, auf Labortestwerten. Also viele in Deutschland, glaube ich, kriegen ihren Laborbericht nicht mal in die Hand vom Arzt. In anderen Ländern ist das anders. Aber wenn man den bekommt, hat man da halt Kürzel und Zahlen dann schaut man vielleicht noch bei Google, kriegt eine super generische Information. Also wir könnten beispielsweise denselben Cholesterinwert haben. Aber, und jetzt kommt das spannende Thema holistisch, ähm, wenn ich jetzt noch äh, in der App angebe, wie ich schlafe, wie ich esse, welche Krankheitsgeschichte ich habe, wie ich mich bewege, hat das ganz andere Implikationen zusammen mit dem Cholesterinwert für mich. Auch eine ganz andere Information dazu, wie risikobehaftet ich vielleicht bin, bestimmte chronische Erkrankungen zu entwickeln. Und das bereiten wir auf. Also wir erklären sehr personalisiert, Technologie dafür ist da alles das zu automatisieren, sehr personalisiert zu erklären und dann entsprechend auch personalisiert Hinweise zu geben, weil mhm. wir eben auch glauben, Verhaltensänderungen, und ähm, das ist ja, glaube ich, das was das A und O im Gesundheitswesen, zumindest wenn wir hinten raus auch mal ganz viel Geld sparen wollen, was wir jetzt ausgeben, ähm, Verhaltensänderungen nur stattfinden, wenn man extrem äh, gezielt auch die Person, wir hatten vor uns das Nudging, anstößt. Mhm, aber um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich ähm, beim, also der Laborbericht wird erhoben, weil ich beim Arzt war, da wurde mir Blut abgenommen, dann habe ich wieder einen Termin und dann verklickert mir meine ausgezeichnete Allgemeinmedizinerin, was draufsteht, was für mich relevant ist, was da vielleicht relevant aussieht, das aber ihrer Einschätzung nach nicht ist, weil sie mich natürlich befragt hat zu Essgewohnheiten, Bewegung, Schlafrhythmus und so weiter. Also äh, was sagt der Arzt dazu? Braucht er das überhaupt? Braucht der Patient das? Das ist eine sehr gute Frage. Das kommt ganz auf das Land an, in dem man mit dem Arzt oder dem Laborarzt spricht. Also in Deutschland haben wir den Allgemeinmediziner dazwischen. Ähm, da gibt es solche und solche Meinungen. Ich meine, der Allgemeinmediziner hat sehr, sehr wenig Zeit, hat einen informierten Patienten. Die Leute, ist nicht so, dass sie kommen und einfach nur noch monodirektional Informationen empfangen, sondern die googeln, die schauen, die kommen mit Halbwissen. Und das ist natürlich auch nicht immer angenehm für den Arzt. Das heißt, dem Arzt einen Bericht an Hand in die Hand zu geben, mit dem er an den Patienten gehen kann, sagen, guck mal, Patient, schau dir das an, lese dir das durch. Das ist alles, kann auch natürlich auch ausgedruckt sein oder aber in der App. Das ist alles sehr personalisiert. Wenn du Fragen hast, kannst du dich noch mal melden. Da kommt das heißt, das der Vertriebs wäre, dass der Arzt Medikus nutzt und das an den Patienten herantritt oder sagt der Patient, hör zu Doktor, ich habe das hier in meiner App alles eingegeben und er sagt was anderes als du? Der Vertriebsweg variiert auch sehr stark von Land zu Land. Momentan verkaufen wir an Labore, das heißt, sie nutzen unseren Algorithmus lokal bei sich, erstellen damit mit den biometrischen Daten, die sie meistens zum Patienten haben, plus den Befundergebnissen eben unseren Bericht und stellen den dann dem Arzt zur Verfügung in Deutschland. Und der Arzt kann dann entscheiden, rede ich mit dem Patienten oder aber gebe ich diesen Bericht weiter, weil ich damit vielleicht auch die Patientenbasis mir schaffe, die ich möchte gern oder eine andere Patientenbasis oder drücke ich hier auf den Knopf und dann geht es direkt in die App äh, bei demjenigen. In anderen Ländern, Frankreich beispielsweise, hat man die direkte Beziehung Patient-Labor. Mhm. Das ist natürlich viel spannender. Da passiert sowieso schon sehr, sehr viel digital. Da locke ich mich als Patient irgendwie auf einem Online-Portal ein und kriege dann meinen Bericht. Mhm. Wir geben ja euch immer gerne, also den Gästen vorher so ein paar Halbsätze vor und bitten euch, die zu äh, vervollständigen. Und du hast gesagt, äh, also was hast den Satz, der direkte Kontakt zwischen Ärztinnen und Patientinnen ist. Du hast ergänzt keine ausreichende Grundlage mehr für eine gesunde Gesellschaft. Ähm, wer soll denn da jetzt entsetzt sein oder sollte da niemand entsetzt sein, wenn er das liest? Ich glaube, da sollte niemand entsetzt sein, denn also ich meine, Digitalisierung ist ja im Grunde eine Plattform, die bestimmte Dinge erst möglich macht. Und eine Tatsache, die sie möglich macht, ist eine kontinuierliche, sehr personalisierte Versorgung, ähm, zu dem unser derzeitiges Gesundheitssystem gar nicht in der Lage ist. Also einfach auch Ärztemangel und so weiter und mhm. so fort. Ich glaube eher, dass äh, Digitalisierung in vielerlei Hinsicht den Arzt so unterstützen kann, dass er das auch sehr positiv betrachtet, was ich da gesagt habe. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, viele Leute haben gegoogelt und sind dann beunruhigt und kriegen da natürlich nicht das ganze Bild. Das würde ich dich gerne fragen, da ja ähm, dein Institut an dieser Studie gearbeitet hat. Mein Bruder arbeitet in der Notaufnahme und die sprechen schon nicht mehr von äh, Doktor-Google, sondern von Morbus-Google. weil da äh, Also entweder googeln die Leute, mit welchen Symptomen komme ich schneller an den anderen Wartenden vorbei und dann erzähle ich halt was, oh, ich habe so Schmerzen im linken Arm und so. Oder aber sie lassen sich so verunsichern durch das, was sie lesen, dass sie denken, ui oh, ich muss sofort in die Notaufnahme. Ist das eine Erfahrung, die ihr auch gemacht habt bei eurer Forschung an Apps? Also gibt die den Leuten mehr Sicherheit und mehr objektive Informationen und versetzt sie in die Lage, ihre Situation vernünftig zu beurteilen? Oder macht sie die dann eher wuschig? Also ich glaube, das ist ganz individuell. Das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Da gibt es Leute, denen helfen Apps und da gibt es Leute, die sind von Apps oder auch von Dr. Google äh, extrem verunsichert. Ja, das äh, ist, ist ganz schwierig zu beantworten. Die Studie, die wir ansprechen, hat das äh, im Grunde auch gezeigt. Ja, allein schon so eine App zu bewerten ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Ne? Man muss die im Grunde äh, muss man die installieren und benutzen, ne? um, um da überhaupt mal eine Idee zu bekommen, was die eigentlich macht. Das ist aus den Beschreibungen gar nicht äh, wirklich äh, im Detail zu erkennen. Und ihr könnt nicht sagen, das versetzt die Leute in eine ruhigere Position oder macht sie nervöser. Das lässt sich nicht sagen. Also sprich, das ist an sich dann ein Objektiv gar nicht festzuhalten, welche Auswirkungen das hat. Naja, ich meine, der eine liest die Zeitung, regt sich furchtbar auf und der andere liest die gleiche Zeitung und findet das ganz spannend, was da steht. Also äh, das, äh, glaube ich, macht keinen Sinn, das so, so pauschal zu beantworten. Mhm. Ja, was ich aber vielleicht spannend fand, um da mal anzuknüpfen... Ähm, Du sprachst ja an, wenn ich jetzt meine Laborwerte habe und zusätzliche Informationen, zum Beispiel wie ich schlafe, eingebe, dann hat das einen Mehrwert und das hat sicherlich einen Mehrwert. Was mich jetzt interessieren würde, a, wie kommen eigentlich die Laborwerte in die App und b, in welcher Form wird denn dieses ich schlafe schlecht oder unregelmäßig oder ich bin heute Nacht mal aufgewacht oder was auch immer. Also wie gibt das der Patient eigentlich ein? Okay, die erste Frage: Wie kommen die Laborwerte in die App? Das kommt ganz drauf an. Also, wenn, man, wenn ein Labor, also dein Labor mit uns arbeitet, dann kann es sein, dass es direkt okay. aus dem Laborinformationssystem gezogen wird und von da kommt. Es kann sein, dass du ein Foto machst und dann die Werte automatisch übernommen werden. Es kann aber auch sein, dass du das manuell eintippst. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, weil ich mir sicher bin, dass der Punkt später kommt, in dem Moment, wo du ein Foto machst und die Werte manuell eingespielt werden, ist der einzige Moment, in dem die App in irgendeiner Form online sein muss. Alles andere, die kompletten Algorithmen laufen auf dem Telefon, mhm. laufen also offline. Es muss kein Account angelegt werden, nichts. Das heißt, weder Medikus noch irgendwer anders, wenn es der Patient nicht möchte, ähm, ist irgendwie in irgendeiner Form ähm, in, in dem Daten aus. Mhm. Tausch involviert. Und dann kommt es ganz drauf an, also wir ziehen Daten, zum Beispiel Apple aus dem Apple Health Kit, das heißt alle Apps, die da verbunden sind äh, mit irgendwelchen Trackern, kann man ja auch über, über die Uhr äh, das Schlafverhalten tracken. Aber wir fragen auch tatsächlich ab. Mhm. Und auch das äh, versuchen wir auf eine schlaue Art und Weise zu machen, immer da, wo es passt, je nachdem, wie der Nutzer mit uns interagiert, äh, fragen wir bestimmte Themen ab, um noch personalisierte Informationen zu geben. Tatsächlich würde ich das Thema Datenschutz äh, nicht ausklammern, aber erstmal hinten anstellen, um das mhm ein bisschen mehr von außen einzukreisen. Jetzt vielleicht wieder so eine feuilletonistische Frage, mal sehen, wer darauf reagieren möchte. Ich habe mir natürlich jetzt ein paar Sachen angeguckt, unter anderem Menstruations-Apps und da kann ich äh, dann benachrichtigt werden, wenn ich meine Tage habe oder PMS, wo ich so dachte, na gut, also wenn ich selber nicht merke, dann brauche ich irgendwie auch kein System, um es mir zu sagen. Also ähm, was ist eure Erfahrung oder eure Einschätzung? Entfremdet? mich das, indem ich mich sozusagen in Daten zerlege und nochmal über ein Interface angucke? Oder äh, hilft mir das, mir selber auf die Spur zu kommen? Also ich würde vorsichtig sagen, es ist eher, also unser CEO hat mir eine Analogie gebracht, die ich sehr, sehr schön fand, ähm, da wir ja so ein bisschen interpretierende Layer über die ganzen Daten äh, zu sein versuchen. Ich finde, wir sind so eine Art, was, was Microsoft für den Computer ist. Wir machen den Computer nutzbar und das ist im Grunde Medicus für den Körper. Ich meine, es kommt natürlich ganz darauf an, was für Apps und das können auch diverse andere Apps sein. Also ich spreche jetzt nur ein Beispiel für mhm. Medicus. Es kommt natürlich ganz darauf an, wie sie gestaltet sind, für welchen Zweck sie gedacht sind, ob auch die richtige Zielgruppe die die App vielleicht nutzt, die sie nutzen soll. Aber grundsätzlich glaube ich bringt sie einen in die Interaktion mit dem eigenen Körper, was ja bisher nicht wirklich passiert ist. Für uns ist das eine Blackbox. Wenn wir ein Problem haben, gehen wir zum Arzt. Sind relativ autoritätshörig. Also das, was er sagt, machen wir und das wird umgesetzt. Das bringt erst jetzt auf mit dem Internet, mit der Transparenz damit, dass man einfach sehr einfach an die Informationen rankommt, die Aussage des Arztes mit anderen Themen vergleichen kann. Ähm, von daher glaube ich eher im positiven Sinne, es bringt einem selbst ein Stück näher, mhm. wenn man es richtig verwendet. Du hast jetzt das Wort Zielgruppe genannt. Ich glaube, vorher taucht es auch schon mal auf. Bei euch am Institut sagte ich ja, wird geforscht zu assistierenden Gesundheitstechnologien, was ich zauberhaft finde. Entwickelt <lacht> ihr auch selbst oder stellt ihr euch Fragen nach ähm, Passgenauigkeit zwischen der Entwicklung und der Zielgruppe? Ja, also wir entwickeln tatsächlich selbst. Was kann man sich erstmal unter assistierenden Gesundheitstechnologien vorstellen? Das ist ein Begriff, der vom Peter L. Reichertz-Institut auch geprägt wurde. Ich möchte vielleicht noch dazu sagen, dass das Institut ein Zusammenschluss ist der Technischen Uni Braunschweig und der Medizinischen Hochschule Hannover. Das fehlte noch so ein bisschen. Das heißt, wir haben da im Grunde auch schon den direkten Draht zur Universitätsmedizin. AGT als als Gesundheitstechnologien ein kleines Beispiel äh, von dem Projekt, was äh, glaube ich ganz gut äh, auch äh, angenommen wurde. Ähm, AGT Reha, da ging es darum, ähm, wenn Patienten aus der Reha entlassen werden, wieder zu Hause sind, sie ähm, weiter zu betreuen hinsichtlich der Übungen, die sie zu Hause machen sollen. Mhm. Ja, und da haben wir tatsächlich am PLAI nicht ich persönlich, aber ähm, die Leute, die vor mir da schon da waren, eine Anwendung entwickelt, die jetzt nicht als App läuft, sondern die läuft auf dem Computer. Die arbeitet mit der Kinect. Das heißt, man kriegt so ein Mannequin auf dem Bildschirm und muss die Übungen nachmachen. Die werden eben dann auch gemessen und dann wird abgeschätzt, inwieweit die Übungen gut gemacht werden. Wie das werden die gemessen? Naja, die Bewegung wird gemessen. Also der Computer, der Bildschirm, da ist ein Mensch als Puppe dargestellt, Er macht die Übung vor, die der Patient machen soll. Ja, der Arzt aus der Reha hat das Übungsprogramm festgelegt, mhm. kann das dann auch überwachen. Aber wie äh, merkt das überwachen. Programm, ob ich die mache oder ob äh, ich eine 3D-Kamera. Das ist eine 3D-Kamera, die mhm. den Körper quasi trägt. Ne? Und dann kann man äh, sehen, wie die Arme sich bewegen und äh, Knie beugen und so weiter. Das kann äh, das System verfolgen, gibt dann dem Patienten Punkte. Und die Patienten, die das benutzen, haben dann auch gesagt, das motiviert mich. Ja? Ich mhm. mache das nicht so für mich ganz alleine, sondern da ist irgendeiner, ich kriege Feedback. Ja, also das war sicherlich ein sehr positiver Effekt und eben äh, die Daten, die dann da aufgenommen werden, inwieweit wie auch die Übungen gut gemacht werden, das wird an den Rehaarzt äh, zurückgespielt. Der kann äh, in dem System eben schauen, äh, für jeden Einzelnen seiner Patienten, wie gut läuft das, kann das Trainingsprogramm ändern, kann andere Übungen äh, einspielen und so weiter. Also das, glaube ich, ist eine sehr äh, sinnvolle. Äh, Anwendung, die darauf abzielt äh, Patienten aller Art eigentlich möglichst lange in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung zu behalten und eben nicht ähm, zum Arzt oder zum Krankenhaus zu bringen. Das ist ja genau das, was hier äh, auch schon angesprochen wurde. Mhm. Na, die Studie ja über Chancen und Risiken mhm. spricht. Du hast jetzt von dieser App die Chancen und, und die Potenziale darin gesprochen. Ja. Was äh, sagt denn die Studie? Was sind Chancen und Risiken? Ja, also die Studie ist da ähm, zu gar keinem äh, eindeutigen Ergebnis gekommen. Er hat äh, mit vielen studentischen Hilfskräften wirklich äh, versucht, in mühsamer Kleinarbeit ganz, ganz viele Apps auch zu analysieren. Ähm, letzten Endes, ja, äh, wie ich das schon vorher sagte, ne? also ähm, es gibt Chancen. Ja, Im Hinblick von Motivation, im Hinblick auch von eigenem Körperverstehen und so weiter. Also ich glaube, das Chancenpotenzial ist ganz groß. Ja, auf der anderen Seite die Risiken sind eben, dass ich mich auf, das, äh, auf die App verlasse, ja, dass ich äh, vielleicht auch dadurch äh, Dinge unterlasse. Ja, das sind natürlich auch Risiken im Sinne von äh, Datenrisiken. Mhm. Ja. Aber es sind vielleicht auch Risiken im Sinne von ähm, ja, Missinterpretation der Informationen. Ja, und da komme ich vielleicht noch mal kurz auf die Laborwerte wieder zurück. Ähm, wenn die überspielt werden aus dem Labor, ist das, glaube ich, äh, soweit safe. Ja, wenn die Patient dieselbe eingibt, ähm, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ein und derselbe Laborwert unterschiedliche Einheiten haben kann, je nachdem, mhm. aus welchem Labor er kommt. Die müssen bei uns eingegeben werden, richtig? Genau. Ne, die müssen natürlich mit eingegeben werden, dann mache ich da irgendeinen Fehler und mhm. schon äh, stimmt das Ganze nicht mehr. Und äh, wenn ich da so ein Laborbericht mit 20, 30 Parametern mit den Einheiten auch eingebe, die ich vielleicht gar nicht verstehe, ne, ob das jetzt im MG oder NG oder wie mhm. auch immer ist. Ne, und das sind dann womöglich ganz große Unterschiede. Also da ist natürlich auch ein gewisses ähm, Fehlerpotenzial dann drin. Lässt sich denn umgekehrt aus der Studie so eine Art Leitfaden oder Kriterien entwickeln, welchen Ansprüchen eine gute App genügen sollte? Ja, auch das ist äh, nicht so pauschal zu beantworten. Ja, das kommt ganz darauf an, wofür Sie die App einsetzen wollen. Ja, also ich glaube, ähm, dass äh, solche Apps sehr wohl ähm, gut sind und, und sinnhaft sind, wenn sie ähm, einen dezidierten Personenkreis bedienen mit einer ganz... Ähm, Wohl definierten Fragestellung. Ja, wie Sie das schon angesprochen haben, zum Beispiel so eine Menstruations-App. Kenne ich jetzt persönlich leider nicht. Ja, deswegen konnte ich da Obwohl auch Obwohl ich schlecht bei der, die ich mir angeguckt habe, gesehen habe, ich kann mich auch mit Freunden und Familie vernetzen, um ja. über die Menstruationsgesundheit zu reden. Also es ist durchaus es nicht ist, ausgeschlossen. Das ist ein Kernfeature dieser Dinger, Social ja. Ovulating. Ja. Ähm, weil, bin ich zu alt für. Ähm, aber soll es aber tatsächlich geben. Ja, es ist, ist tatsächlich. Die Zeit miteinander verbringt, glaube ich, soll es den Eisprung synchronisieren, habe ich mal gehört in der Studie. Ist aber auch irgendwie für das Klassische ist jetzt soweit Schatz, wenn wir irgendwie an die Kinderproduktion gehen, dann heute. Wir haben dazu mal tatsächlich drei Gynäkologinnen befragt. Wie ist denn das? Da haben die gesagt, also unter 30 hat fast jede Frau mittlerweile einen. Mhm. Ähm, es macht die Nutzerin aber nicht schlauer. Die einen kommen, sagen, ich hatte in meinen äh, fruchtbaren Tagen Verkehr. Ich hätte jetzt gern Schwangerschaftsfrühtest und sind dann eine Woche zu früh für den Schwangerschaftstest da. Mhm. Hilft nicht. Die anderen ähm, haben trotzdem Verkehr, haben nicht verhütet und kommen auch nicht, um zu sagen, es ist was passiert. Also der, der Nutzer oder die Nutzerin in diesem Fall muss halt weiter mitdenken. Das gleiche irgendwie bei sowas wie Schlafzyklus. Ich teste die auch immer alle mal mit. Mhm. Ähm, eine Zeit lang konnte ich immer sehen, aha, da sind nachts die Kinder ins Bett gekommen. Verstehe ich, ist dann einmal kurz aufgewacht. Dann hatte ich aber auch eine Nacht, wo ich dachte, ich habe super geschlafen. Die App sagt, ich war dreimal wach, will ich ja gar nicht wissen. Also mhm. ähm, da, da, da, das sind aber alles ja nur Informationen dazu, wie es einem geht, wo man selber auch noch mal nachdenken könnte. Da tut es da tut die Albam im Zweifelsfall noch nicht viel, in dem Moment, in dem sie mir sagt, wie ich meine Insulindosis zu berechnen habe mhm. und ich mir und sie sich dabei möglicherweise verkalkuliert, da sind dann Risiken, die tatsächlich für die äh, Gesundheit ganz, ganz entscheidend sind. Entsprechende Studien gab es ja in der Tat und das war genau so ein Beispiel. Ähm, ich glaube, das eine war eben für Diabetespatienten, wo bei einer Studie rauskam, dass äh, viele dieser Angaben nicht stimmen. Eine andere Studie hat, glaube ich, herausgefunden, dass die Daten auch manipulierbar sind, also dass äh, sie abgesaugt werden können, beziehungsweise auch manipuliert werden können. Ähm, eine andere ähm, Sache, die in der Kritik stand, war mal die Diagnose ähm, von Hautveränderung. Also ich fotografiere meinen Leberfleck und lasse die App sagen, ähm, ist da was Bösartiges unterwegs, wo dann, ich glaube, das war 2015 drei von vier Apps ähm, ja doch falsche Ergebnisse lieferten. Ähm, wie würde denn die BARMA, also das klang vorhin so, als ob ihr da noch im Aufbau in diese Richtung seid, aber wie würdet ihr denn Qualität und Nutzen sicherstellen? Sucht ihr euch dann Institute, Universitätskliniken, ähm, Forscher, die das dann nachhalten oder wie kommt ihr zu sauberen Ergebnissen? Im Idealfall hätten wir natürlich am liebsten eine evidenzbasierte Studie, die sagt, passt auch. Das bringt nun nicht jedes kleine Start-up mit. Also gehen wir mal ein bisschen sozusagen von Anfang an durch und sagen: Super wäre schon mal ein CE-Zeichen, weil das ist irgendwie durch den TÜV, dass und es das tut, ist der was Punkt, es soll. Wo du erklärst, was ein CE -Zeichen also ein CE-Zeichen ist quasi die erste. Ist wie der TÜV für Geräte ist an jedem Netzstecker. Das sagt im Grunde nur: Es tut das, was draufsteht. So, das ist die Europäische Union mhm. hat sich darauf geeinigt, dass dieser und jener Standard darin ähm, vorgesehen ist, auch eingehalten wird. Genau. Mhm. Ähm, das heißt noch nicht, dass es etwas Positives tut oder was Negatives, sondern die Funktionsbestimmung, die dran steht, ähm, das, das kann es auch tun. Das zweite ist der Datenschutz. Ähm, da sind wir selber ja ähm, so, dass wir keine Patientendaten haben dürfen. Ähm, wir gucken darauf, dass die Server in Europa, idealerweise in Deutschland stehen. Das ist Datensicherheitszertifikate gibt und ähnliches. Also wie leicht oder wie schwierig ist das denn schon zu gucken, dass die Server in Deutschland oder Europa wenigstens stehen? Das ist normalerweise eine, eine klare Information, die die Startups geben können. Und das mhm. ist leicht sicherzustellen oder nicht? Jetzt kommt man ein bisschen darauf an, soll das, sollen die Daten in Deutschland einfach nur gespeichert werden? Haken dran, das kann man sehr leicht Jetzt könnte, das würde das Bundesversicherungsamt, das uns kontrolliert, noch sagen, und was ist mit dem Follow-the-Sun-Prinzip? Also irgendwo nachts um drei ist auch noch irgendein ein Techniker wach, der irgendwelche Admin-Prozesse mit diesen Daten vielleicht macht. Und dass man die auch noch in Deutschland hat, das ist dann deutlich schwieriger nachzuvollziehen. Mhm. Ähm, aber ähm, den ersten Teil, wo werden die Daten eigentlich gespeichert? Das kann uns normalerweise jedes Startup sagen. Und wie sichert ihr bei Medikus Qualität und Nutzen? Vielleicht auch nochmal Datenschutz kurz draußen gelassen. Wir sichern Qualität, indem wir hochwissenschaftlich an alles rangehen. Also wir haben ein äh, Expertenteam, was aus Wissenschaftlern, Pharmazeutologen, Immunologen, Biologen, Medizinern besteht. Und die erstellen unseren Content. Also im Grunde muss man sich das ja wie einen riesengroßen, sehr komplexen, ähm, flexiblen Entscheidungsbaum vorstellen. Man verschiedene Datenpunkte involviert und dann ein, ein Insight quasi ausgibt. Und das wird äh, nur wirklich von Fachkräften erstellt und nach einer internen Validation auch, auch extern validiert. Also wir haben Ärzte, die das Ganze validieren, ähm, für jeden Marker beispielsweise, den wir hinzugefügt haben oder jeden Datenpunkt, der erneut verarbeitet werden kann, spielen wir hunderte von Fällen mit Ärzten durch, ähm, bis wir im Grunde eine Fehlerquote von oder eine Verbesserungsquote, ich meine, ein Ärzte haben ja auch unterschiedliche Meinungen, muss man dazu sagen, äh, von, von nahezu 0% haben. Und wir basieren unsere Angaben äh, da 100% auf, auf Richtlinien, auf medizinisch anerkannten Richtlinien. Also es ist mhm. nichts, was wir uns ausdenken. nicht, dass da ein medizinisches Team sitzt, und sagt, okay, wenn der Glukosewert so ist und die Person so schläft und so und so viele Schritte geht, dann geben wir den Hinweis. Sondern es ist komplett äh, guideline-basiert, tatsächlich teilweise länderspezifisch angepasst. Wir haben so Sachen wie in den USA, hat man schneller, wird man schneller als äh, Bluthochdruck eingestuft, als das in Europa der Fall ist. Warum, ist wahrscheinlich eine andere, andere Diskussion. Ähm, aber ja, sowas äh, ziehen wir mit ins Kalkül. Für uns ist das dann, hat das Startup Medical Board. Es gibt schon eine ganze Menge Startups, in denen man einfach sagen möchte, sprich bitte mal mit einem Arzt. Also ähm, in irgendeiner Weise muss das in die Versorgung reinpassen und ähm, manches entspricht dann auch nicht der Versorgungsrealität. Das ist natürlich aus der Idee... Und dieses Medical Board mhm. ist sowas wie ein Aufsichtsgremium oder, oder ähm, ja. verbreitet Wissen oder guckt, wie wissenschaftlich ist denn überhaupt deren Herangehen? Ja, oder, oder ist Inputgeber für vieles. Mhm. Oder, oder ist tatsächlich der... Im, im Idealfall sind das die, die wenigstens eine allererste Studie aufgesetzt haben. Das ist noch nicht irgendwie die große Riesenstudie. Wir machen die Studien tatsächlich ja auch manchmal dann selber mit den... Mit mit den start aber es ist eine erste Form von Patientenbeobachtung über Zeit mit Outcome. Wir hatten euch noch einen Satz vorgegeben, Nutzerinnen der Apps sollten, und dann wart ihr dran, und Verena hat geschrieben, vom etablierten Gesundheitswesen darin unterstützt werden, die Qualität des digitalen Angebots richtig einschätzen zu können. Da habe ich so gedacht, Moment, wie begeistert ist denn wohl der Arzt, jetzt dem Nutzer die App erklären zu dürfen? Und müsste nicht auch die App tatsächlich selbst selbsterklärend sein und mir selbst klar machen, ich bin richtig für dich, du bist meine Zielgruppe? Das in der Tat, also die letzte Frage beantworte ich mal mit Ja, aber wir haben ja schon gehört, also Zweifel, und das ist ja auch aufgrund dessen, was einen umgibt und was man hört in Medien äh, etc., sind ja trotzdem da. Ist das wirklich sicher? Datenschutz ist gerade in Deutschland ein Wort, das äh, schwirrt gefühlt den ganzen Tag um, um mich drum ohne dass viele das wirklich hundertprozentig greifen können. Also wenn wir überlegen, jeder googelt, jeder nutzt WhatsApp, aber wenn es darum geht, irgendwie einen medizinischen Wert von A nach B zu schieben, da sind alle so, oh, wow, Vorsicht, ähm, das vielleicht dazu, und was, was ich damit meinte, ist auch, uns fehlt unabhängig von diesem CE-Kennzeichen einfach einen Konsens im Gesundheitswesen, so, da beziehe ich BGM genauso mit ein wie Kassen, wie äh, Hausärzteverbände etc., wo sich mal darauf geeinigt wird, wie kann denn ein Patient ganz einfach beurteilen oder ein Nutzer, ja, das ist was Sinnvolles, denn mhm. es gibt tatsächlich viel Unsinniges und das wirkt natürlich auch automatisch auf das, was vielleicht sinnvoll ist. Und da ist so die Frage, wie können wir mal alle an einen Tisch kriegen und mal darüber sprechen, was Qualitätsstandards sind. Ist es eine, ist es eine Studie? Wenn ja, wie soll die Studie aufgesetzt werden? Über welchen Zeitraum? Was muss dabei rauskommen? Und was bedeutet das dann, wenn das dabei rauskommt? Das ist so der Punkt. Also ich persönlich halte beispielsweise nicht sonderlich viel von dem CE-Kennzeichen, zumal man, also die meisten Apps, die auf dem Markt sind, das ist eine Selbstkonformitätserklärung, das kann jeder abgeben. Meine vielleicht ein bisschen waghalsige These ist, 95% der Startups, die das drauf haben, da ist die Umsetzung, glaube ich, eher mittelmäßig. Was höre ich denn da jetzt raus? Den Schrei nach einem Gütesiegel? Nein, den Schrei nach Kommunikation, nach Austausch, nach, wenn wir hier was vorantreiben wollen und das finde ich gerade in Deutschland, wir agieren ja auch in anderen äh, Ländern, äh, passiert mir das zu wenig, passiert mir einfach zu wenig Austausch, dass okay. ein GBA sich mal mit Startups Mo Da muss ich jetzt reingehen und sagen, tauscht euch doch aus und kommt nach vorne sehr gerne, vielleicht gibt es ja schon... Fragen oder Kritik an dem, was bislang besprochen wurde. Wer jetzt hier nicht unbedingt das Licht der Öffentlichkeit sucht, darf auch aus dem Dunkel des Raumes äh, reinrufen äh, rufen. Habt ihr Anliegen? Und wenn ja, dann behaltet sie bitte nicht bei euch. Äh, wollt ihr nach vorne kommen oder Hello. lieber da bleiben, wo ihr seid? Dann würde nämlich das Mikro wiederum zu euch kommen. Also, äh nee, Moment, damit es auch alle mitkriegen und wir sind ja wie gesagt auch im Stream. Okay. Ich bin in Dino, 69 Jahre und habe bis 2010 eine Kinderarztpraxis geführt. Und äh, stehe dieser ganzen neuen Zeit etwas kritisch gegenüber. Auf der einen Seite akzeptiere ich, dass das begrenzte Assistenzsysteme sind. Und diese Begrenzung, die ist mir irgendwie noch nicht klar genug, weil äh, man kann die Hypochonder fördern und man lässt die, äh, nach meiner Meinung oder meinem Kenntnisstand, die Psychosomatik außen vor. Und wir bestehen eben halt nicht nur aus irgendwelchen Cholesterinwerten in bestimmten Korridoren, sondern wir sind Chaos-Systeme. Und warum Helfen die Heilpraktiker, die Naturheilkundler, die Homöopathen? Das sind doch alles Prozesse, die, die Placebos, die ich wirklich auch mag, in Regulationsproblematiken. Warum okay, das ist jetzt das, das nächste Riesenfass. Das ja, ja, lassen, das lassen das wir heute Abend mit Sicherheit zu. In diesen äh, strengen Kategorien äh, verifizieren. Und auf der anderen Seite, äh, finde ich, stellt das für den Arzt, für die Führung der Patienten immense Anforderungen, die äh, schwierig im Alltag zu realisieren sind. Also das sind ja, sind ja, vielen Dank, das sind ja zwei interessante Aspekte. Sind die Anwendungen zu logisch? Das wäre, würde ich jetzt mal extrapolieren, der, der Vorwurf, der drin steckt. Und dann geht es natürlich um das Verhältnis Arzt-Patient. Ja, ich, so, ich Dränne darauf, darf ich? Das ist eine super tolle Vorlage. Ich stimme Ihnen eigentlich fast uneingeschränkt tatsächlich zu. Deswegen haben wir auch einen sehr holistischen Ansatz gewählt. Wir glauben nicht, dass es 100 einzelne Apps, die 100 einzelne Probleme lösen, geben wird, weil eben genauso Themen wie Psychosomatik oder Psyche allgemeine Rolle spielen, fragen wir beispielsweise auch ab. In Zukunft... Über künstliche Intelligenz haben wir noch nicht gesprochen. Wenn man sich das Ganze sich mal auch mal chatbotartig vorstellt, ne? heute passiert das interaktiv in der App, in Zukunft redet man mit Alexa und die ähm, antwortet einem auf Basis der Algorithmen, kann die auch detektieren, wie, wie tick ich habe ich einen Hypochonder-Ansatz? Ähm, habe ich vielleicht irgendwie unterschwellig eine Depression, das muss alles mit einbezogen werden. Aber also da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Bei der Führung der Patienten mal die Frage, ähm, Google ist nicht mehr wegzudenken. Ist es nicht so oder so schon schwierig, dadurch, dass das Internet da ist und ist es nicht gut, wenn eine App aus der Breite dieser, dieser Information den Patienten eher gezielt führt und das auch noch gemeinsam mit dem Arzt? gemeinsam mit dem Arzt ist aber da glaube ich das Stichwort. Das sollte kein das, was anderes als das, Führung wahrscheinlich. Ja, das ist sollte kein Gegeneinander sein und es gibt auch zum Teil ja Apps, die sagen und dann haben wir unsere Coaches und dann reagieren wir auf die auf die Werte. Jetzt komme ich erstmal aus der Kassenperspektive. Wir zahlen ja sowieso noch den Arzt, aber und deswegen brauchen wir kein Parallelsystem dazu, dem wir dem auch noch mal was zahlen. Aber wir glauben auch, dass es viel wirksamer ist miteinander. Also erstmal sehen wir, dass die Adhärenz bei Apps, die der Arzt verschreibt, auf die der Arzt hinweist, viel, viel größer ist, weil da eben dann schon nochmal die... Adhärenz, die, die Bindekraft im Grunde. Die Bindekraft, ja. dass man das Patiententagebuch auch wirklich befüllt, dass man seine Messwerte da wirklich regelmäßig eingibt, dass der Arzt einfach nicht am Anfang, die 15 Minuten Arztgespräch mit, wie ist es denn mit dem Treppensteigen, was haben Sie denn gegessen, wie sind denn Ihre Messwerte, mit diesen Standardfragen abgehen muss, sondern das sieht er auf einen Blick im Idealfall der der App und kann dann die verbleibenden zehn Minuten vielleicht das sinnvollere Patientengespräch führen. Das ist dann ein Mehrwert auf beiden Seiten. Der sieht wirklich, hat er sich jetzt bewegt oder kann der, kann er, hat, und, und erzählt mir das nur oder hat er sich auch wirklich bewegt? Ähm, ist er heute nur aus der Puste, weil Bluthochdruck und Arzt ein bisschen, ist ein bisschen aufgeregt, weil er beim Arzt ist oder hat er eine Messreihe und kann das darin erkennen? Dann kann der Arzt seine Zeit total sinnvoll einsetzen und der hat, und hat Zusatzinformationen und dann kommt es vielleicht zu einem viel, viel besseren Austausch. Und das ist dann nicht die App statt dem Arzt, sondern der, der Arzt mit Unterstützung der App. Und das sind die Sachen, wo wir uns die größten Versorgungsmehrwerte versprechen. Da hinten war vorhin noch ein Handzeichen und da schon halb im Flur sehe ich noch eine Hand. Aber wie gesagt, jeder Gang macht schlank, also ihr könnt auch gerne nach vorne kommen. Das Thema klang gerade schon so ein bisschen an. Also ich als Patient sozusagen, also bevor ich darüber nachdenke, dass mir eine App meinen Befund erklärt, bräuchte ich erst mal eine Sammlung von Befunden. Ich habe immer noch ein völlig analoges Impfbuch. Ich habe irgendwie neulich einen Röntgenpass gefunden. Davon habe ich wahrscheinlich zwischen drei. Ja. Und gleichzeitig reden wir darüber, dass wir irgendwie eine junge Generation sind, die super viel reist, sehr aktiv ist. Bei jedem Arztbesuch muss ich das Feld Hausarzt einfüllen. Ich kann ja irgendeinen Arzt eintragen, weil das ist ja nicht der klassische Hautarzt, den man noch irgendwie vor 30 Jahren hatte. Was sind denn da die Ansätze? Das, das klang, glaube ich, spannend. Also die Ansätze, die Mobilität einzufangen. Da Und auch die, also eignen sich ja wahrscheinlich die Apps oder so eine. Da sind wir halt dann doch irgendwie wieder bei der leidigen Gesundheitskarte so eine Akte, die mit mir reist. Nach wohin auch immer vielleicht die Antwort, aber keine Ahnung, was sagt der Forscher, der forschende Blick? <lacht> der Forscher, ja. Also äh, das Thema elektronische Gesundheitsakte ist in Deutschland ein... Ähm, Thema, was man ähm, ja, schon ansprechen muss, aber wir sind in Deutschland weit äh, in der Welt hinter, äh, hinterher. In vielen Fragen. Es gibt keine elektronische Gesundheitsakte, es gibt keinen Austausch, es gibt keinen Zugang. Und das Einzige, was es jetzt gibt, und das ist vielleicht an der Stelle positiv zu bemerken: das Bundesforschungsministerium hat 2005 eine große Förderinitiative Medizininformatik in die Wege geleitet, um genau diese Punkte zu adressieren. Das heißt, wir fangen jetzt an, auch in dem Standort Hannover und Braunschweig, in einem großen Konsortium. Interoperabilität von Gesundheitsakten zunächst mal ähm, die, die in den großen Universitätskliniken quasi ähm, abgelegt sind, um das überhaupt mal zu erschließen. Ja, wenn man sich äh, vorstellt, da sind jetzt ähm, im Grunde ja Krankheitsverläufe von von Mitmenschen über über Jahrzehnte im Grunde schon hinweg digital zumindest irgendwo hinterlegt. Ja, und wir haben das Thema personalisierte Medizin angesprochen. Ja, wenn ähm, Sie jetzt ein Problem haben, gesundheitliches Problem, dann wird man irgendwo bundesweit irgendwie jemanden finden, der mit gleichem Alter, gleichem Gewicht, gleichen äh, Zusatzparametern vielleicht auch mal so ein Problem hatte. Man wird da sehen können, im Grunde, okay, der hat die Therapie bekommen, das hat nicht funktioniert, dann hat er die Therapie bekommen, hat auch nicht funktioniert und dann äh, die dritte hat dann angeschlagen und dann würde man vielleicht äh, mit dieser Information. Ähm, auch äh, in Abweichung der bisherigen klassischen Handlungsleitlinien dann zu der Entscheidung kommen, äh, direkt mit Therapie 3 anzufangen. Ja, aber es äh, gibt es in Deutschland noch nicht. Da würde ich tatsächlich, also wir müssen, und äh, die mhm. Zeit setzt uns im Nacken, noch über die Daten reden, auf jeden Fall. Ja. Ich würde vorher gerne noch die Frage von dir entgegennehmen und dann <lacht> gucken wir mal, ob wir noch zum Datenschutz kommen. Ähm, mir... ich treten mal einen Schritt rein. Mir fehlt auf dem Podium, auf dem Panel gerade jemand, der äh, die Trennschärfe zwischen Quantified Self und wirklich ähm, Medizin äh, aufmacht, weil ich höre hier viele Vergleiche von wegen, diese Sachen können im Prinzip noch gar nicht so viel. Aber viele von diesen Apps haben eben gar nicht diesen Anspruch, sondern haben vielmehr den Anspruch, äh, so Dinge, ein Bewusstsein äh, zu schaffen, also Firmen, die mit Fit, die Fitbits an ihre Mitarbeiter verteilen, damit die Mitarbeiter sich bewusster bewegen. Einfach, wenn man so ein Ding hat, bewegt man sich bewusster. Zumindest für eine gewisse Zeit. Zumin ich schon eine Weile. Ähm, ich glaube, da bist du eine Ausnahme. Okay. Mhm. Ähm, mir fehlt es ein bisschen, diese, diese Trendschärfe hier aufzumachen und auch dafür... Ähm, zu zeigen, welche Anwendungen es dafür gibt und dass zum Beispiel so eine App, die den weiblichen Zyklus trackt, Leute mit einem unregelmäßigen Zyklus eben darauf aufmerksam machen kann, bei der Berechnung zu helfen und sowas. Für mich ist es gerade ein bisschen, überwiegt, überwiegt der kritische Geist. Das, das finde ich ein bisschen schade. Oh, das ist aber komisch, weil wir hier glaube ich drei Fürsprecher und Frühsprecherinnen haben. Dann reagiert mal. Das geht an euch, würde ich dann sagen. Ja, tatsächlich suchen wir, wenn wir nach Apps für unsere für unsere Kunden suchen, am allerwenigsten nach dem reinen Quantified-Self-Apps, sondern wir suchen nach Versorgungslösungen. Also wenn man sich anguckt, was wir haben, äh, wir machen gerade eine Studie mit M Sense, ein Kopf-, äh, Kopf und Migräne-Tagebuch, wo auch noch Wetterdaten, Bewegungsdaten, Medikationsdaten mit einbezogen werden. Das misst sich zwar auch selber, also der Quantified Self-Teil ist damit drin, aber in dem, im Idealfall, um eine Therapie zu ermöglichen, wo ich vielleicht sage, ich muss die Tablette nicht nehmen, weil ich kenne mich so gut, dass ich weiß, wenn das, Wetter, wenn das Wetter so ist und der Stress so ist und die Bewegung so ist, dann passiert Folgendes. Also dass ich dann tatsächlich eine handlungsleitende Empfehlung daraus bekommen kann, wie ich mit meinen eigenen Krankheitssymptomen besser umgehen kann kann und die im Idealfall nicht entgleisen und mir den Tag verhageln. Also nochmal die, die Kritik an der mangelnden Trendschärfe, vielleicht ähm, gibt es diese Trendschärfe auch nicht. Letzten Endes kannst du Pokémon äh, auch als ein Fitnessprogramm spielen, bist da halt mal ein bisschen mehr draußen an der frischen Luft, wird dann auch wieder für irgendwas gut sein. Ich weiß nicht, könnt ihr für diese Trendschärfe sorgen, die der Zuhörer vermisst? Ich würde es anders formuliert sogar gar nicht wollen, die Trennung, weil ich glaube, genau das Zusammenführen ist das, was den Mehrwert schafft, medizinische Werte und da sind wir auch wieder bei den Daten, die jetzt überall irgendwo in Silos sitzen, in Verbindung mit den Daten, die, die, die der Nutzer über sich selbst erhebt und die Leute sind neugierig, die wollen lernen, die wollen reinschauen, aber... Der Wert dieser Informationen, die man sammelt, also ich glaube, ich meine, da gibt es ja Unmengen von Studien dazu, wie schnell ähm, Fitbits oder Tracker an, an, ja, an Freude verlieren, also wie schnell die Leute das wieder ablegen, weil ich glaube, genau der Punkt fehlt, äh, den Regina gerade sagte, ähm, die Handlungsempfehlung daraus. Also was mache ich denn jetzt damit? Was bedeutet das denn? Was bedeuten denn die Pulswerte, die ich hier vielleicht noch zusätzlich aufnehme? W was soll ich damit machen? Ich sammle ganz viele Daten, ja, und am Anfang ist das spannend, weil man sieht irgendwie ein paar Kurven und ein paar Auswertungen und dann, und das ging mir auch so, also mit der App Watch. Ich habe sie heute nicht um, weil ich sie regelmäßig vergesse, umzumachen, ähm, weil ich irgendwie total verloren habe äh, die, die Freude dran, weil die mir null Mehrwert bringt. Ich habe dann in meinem Apple Health Kit ganz, ganz viele Daten zu, meiner Heart zu meinem Puls und ich denke mir, okay, und was heißt das jetzt? Und das ist der Punkt, glaube ich, wo das Spannende, ja, Bewusstsein generieren, aber das mitnehmen, die Leute ab da nicht verlieren, sondern kontinuierlich für immer eigentlich an der Gesundheit interessiert halten. Das ist, glaube ich, also wie gesagt, ich würde eher dafür plädieren, die Trennung aufzulösen und viel mehr zusammenzubringen, die, die, die beiden Themen. Okay, jetzt äh, moderieren wir schon seit kurz nach sieben das Thema Daten und Datenschutz an und da würde ich, ich vermute, dass es, dass viele das interessiert, auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Willst du zu dem Thema was sagen, Datenschutz? Dann komm doch zu uns. Na gut, dann hast du den Vortritt, aber dann bin ich dran. <lacht> Bitte. <lacht> ähm, es gibt ein Mikro, genau, und da wird es dir schon gebracht so nachvollziehbar Ihre Argumente sind, aber ich möchte Ihnen gerne widersprechen, weil letztendlich haben Sie nur wieder noch nochmal argumentiert, dass es um eine Darstellung der eigenen Lebensweise und um eine grafische Abbildung der Lebensweise geht. Ich glaube, wo aber nochmal der Unterschied zu ziehen ist, und das war ähm, der Punkt, den äh, der Vorredner gesagt hat, ist diese Abgrenzung zu Apps, die tatsächlich einen medizinisch nachgewiesenen Nutzen haben. Und hier, das ist eine, eine temporäre Nutzung, womöglich die sich über einen längeren Zeitraum hinwegzieht, wie zum Beispiel äh, diese tinnitus app die ein Konkurrent äh, der Barma rausgebracht hat. Aber das ist eine zeitlich abgegrenzte Nutzungsdauer, die einen gewissen Erfolg mit sich bringen soll. Und dem gegenüber steht, ich trage selbst eine Apple Watch, diese dauerhafte Messung und dauerhafte sich damit auseinandersetzen, wie meine eigene Gesundheit sich eigentlich verändert, wie mein Körper sich verändert, wie Meditation etc. auf mich wirkt. Und ich glaube, da ist nochmal so der... Ähm dieser Gap zu ziehen. Und das spielt zum Beispiel auch in, in, äh, im Bereich von äh, Depressionen ein. Also da gibt es ja auch schon mittlerweile Websites, die medizinisch verschrieben werden können. Aber hier haben wir einen klaren Nutzen. Wir haben eine klare Diagnose, die gezogen wurde. Und daraufhin wird etwas anderes getan. Und ähm, Medikus, wie ich es richtig verstehe, versucht erstmal alle Daten zu nehmen und dann daraus etwas zu schlussfolgern, was aber erstmal am Ende noch offen ist. Und diese anderen Apps sind begrenzt. Und damit schließe ich. Gegenrede, ich darf ja, nee, nicht gegenrede, sondern ähm, ich glaube, was Sie ganz gut äh, angesprochen haben, Sie Sprachen von Nutzen. Ja? Und ich glaube, was viel verwechselt wird, ist Nutzen und Nutzenpotenzial. Ja, wirklichen Nutzen, glaube ich, die wenigsten Apps haben einen wirklichen Nutzen. Einen wirklichen Nutzen kann ich durch eine kontrollierte klinische Studie beispielsweise nachweisen. Das heißt, ich habe randomisiert Patienten mit und ohne diese App und muss dann tatsächlich mit statistischen Methoden und entsprechender Fallzahl am Ende nachweisen. Diese App hat den Gesundungsprozess gefördert. Ja, so wie ich das mit jedem Medikament im Grunde machen muss, bevor ich das auf den Markt einführen kann. Ja, und da ist sicherlich auch die Problematik dahinter, wenn man sich anschaut, was neue Medikamente kosten. Ja, die hohen Kosten sind sicherlich auch mit den ähm, hohen Kosten solcher klinischen Studien verbunden, überhaupt mal die Wirksamkeit zu zeigen. Und von den wenigsten Gesundheitsapps ist eine Wirksamkeit gezeigt. Ja, und das ist sicherlich auch ein Problem, was Sie haben, wenn das Start-up kommt und sagt, ja, das klingt alles plausibel, ja, aber eine, eine ähm, kontrollierte klinische Studie in dem Sinne, dass das wirklich eine Evidenz geschaffen wird, die gibt es wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, das ist einfach jetzt konstatiert und wir müssen uns von dem Verlangen nach solchen Evidenzen verabschieden, von dem Wunsch danach, oder ist es eher anders zu verstehen, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir diese Evidenzen beischaffen, ohne dass es Milliarden kostet. Na, momentan versuchen wir ja in kleinteiligen Studien dem dann doch nachzuhelfen. Wir haben jetzt gerade, ähm, sind mit eingestiegen, zum Beispiel in ein Innovationsfondsprojekt für eine Rücken-App, Kaya, die das genauso versucht. Das sind ähm, Leute mit chronischen Rückenschmerzen, die schon in einer multimodalen Schmerztherapie sind, die auf eine Rücken-OP zulaufen. Und die kriegen stattdessen Rückenübungen, die kriegen Meditationsübungen und die kriegen Rückenedukation. Woran liegt es? Was, was kann ich darüber lernen? Und die laufen tatsächlich in einer Vergleichsstudie. Aber es ist eine höllenaufwand also wie jede klinische studie und ähm, wenn wir die mit evaluieren müssen ist es auch für uns intern also ein, ein, ein riesenaufwand das ist Begrenzt. Es gibt 110 Krankenkassen, da können jetzt vielleicht die ganz Kleinen können das nicht, aber selbst wenn die großen 20 mitmachen, kriegt man da nicht viel mit hin. Ähm, auf die Allgemeinheit würde ich die Kosten auch nicht so gerne geben, denn wenn das Ding mal im, äh, in, der, in, der, in der Regelversorgung ist, dann macht das Start-up damit Geld. Äh, warum sollte die Allgemeinheit vorab diese Studie bezahlen? Das machen wir ja für Medizinprodukte an und für sich auch nicht. Ähm, deswegen könnte man sagen, aber was man kann, ist viel, viel besser mit Real-World-Evidence-Daten arbeiten, weil die die Dinger generieren ja permanent Daten. Dann muss man sich davon verabschieden, das gegen die Vergleichsgruppe zu, laufen zu lassen, sondern muss sagen, vorher, nachher, was, was hat es gebracht und muss dann, muss dann irgendwelche, irgendwelche Entscheidungspunkte einführen. Und wenn ich als Versicherte der Barmer diese Rücken-App nutze, wem gehören dann die Daten am Ende, euch oder mir, die, die generiert werden? <lacht> Uns gehören die grundsätzlich nicht. Wir wollen keine versicherten Daten und dürfen keine versicherten Daten haben. Die bleiben, äh, also... Die bleiben im Handy und mit dem, was jetzt was, was, das, was das jeweilige Startup noch damit macht, die meistens aber sehr, sehr deutlich, so wie bei Verena, vorher ausweisen, wann, wo, wo, wofür welche Daten genutzt werden. Und ähm, fragt ihr das nach oder gebt ihr einen Katalog vor an, an das Startup? up Also ähm, wir sind dabei bei eurer App, bei der Entwicklung, wir bringen es in den Markt, dann seid ihr ja auch ein großer Türöffner. Das ist ja durchaus attraktiv. Aber erstens, zweitens, drittens, äh, das sind die Standards, die wir da verwirklicht sehen wollen ja sagen wir also beispielsweise eine App die nichts kostet die da bezahlt man meistens mit seinen Daten ähm, ist, ein, ist irgendwie eine klare, äh, einfache Regel, die man, die man den Leuten mitgeben kann. Ja, aber auch ne? wenn ich 1,99 oder 2,99 äh, bezahle, zahle ich äh, nebenher noch mit meinen Daten oftmals. Mhm. Und da würde ich dann schon mal, also da muss man dann tatsächlich ins Kleingedruckte gehen und das fragen wir auch vorher. Natürlich muss eine App, die auf sich auch mit künstlicher Intelligenz immer wieder verbessert und damit irgendwann auch einen Marktvorteil hat gegenüber anderen, auch mit diesen Daten was machen. Sonst, das, das, auch euer äh, Modell würde ja nicht funktionieren, wenn ihr nicht auf immer mehreren Datenpunkten was lernen würdet. Denn es gibt ja noch nicht lauter Studien, die sagen, wie lassen sich Labordaten mit Schlafdaten, mit Bewegungsdaten verbinden. Ähm, aber dass diese Daten nicht weiterverkauft werden, nicht für Drittzwecke benutzt werden und Ähnliches, das zumindest kann man ja sehr wohl ähm, vorab ähm, klären. Oder, also wenn ich das mal fortführen darf, den Gedanken vielleicht auch ein bisschen vage, ähm, warum nicht den Patienten selbst daran verdienen lassen. Es ist ein Ökosystem, das besteht aus Angebot und Nachfrage, wenn ein Forschungsinstitut super schwer hat, bestimmte Patientendaten oder bestimmte Patienten zu rekrutieren. Also das ist relativ klar, kann man das über eine Plattform definieren, wie, wie der Preis für ein bestimmtes Profil ist, warum nicht den Patienten daran verdienen lassen. Ich meine, mit Google haben wir es verpasst. Wir schenken Google-Daten, obwohl eigentlich auch Google uns zahlen müsste dafür, dass wir das zur Verfügung stellen. Mit Gesundheitsdaten könnten wir das Ganze offenlegen. Weiß ich nicht. Es, es ist eine These, die ich in den Raum werfe. Da zucke ich natürlich. Ne? Ähm. Es gibt ja tatsächlich in der Schweiz eine Genossenschaft, die versucht so zu verfahren. Da besitze ich als Genossenschaftlerin logisch, meine Daten, die, die ich generiert habe im Verlauf meiner Lebensgeschichte, Krankensgeschichte und ich kann sagen, ich gebe die frei zu wissenschaftlichen Forschungszwecken. Das ist ein wichtiges Ding. Da möchte ich auf jeden Fall, dass damit Nutzen geschaffen wird. Ist das ein Modell, das ihr diskutiert oder habt ihr am ähm, Institut andere Vorstellungen? Ja, das sind tatsächlich Modelle, die diskutiert werden. Meine persönliche Meinung liegt da so ein bisschen anders. Ja. Mich Sie würde haben, beides interessieren. Ja, fange ich mit meiner Meinung an. Ich bin da ganz äh, <lacht> bescheiden. Ähm, Sie haben die Frage gestellt, Stellt, wem gehören die Daten? Und ich finde, das ist eine äh, ganz, ganz wichtige Frage, die eigentlich gesellschaftlich überhaupt nicht hinreichend diskutiert ist. Ja? Ähm, vor noch gar nicht allzu langer Zeit ähm, war das so, dass Röntgenbild gehörte dem Radiologen, selbstverständlich. Ja? Und ähm, äh, mittlerweile ist man der Meinung, dass Röntgenbild gehört dem Patienten. Ja? Ähm, ich frage mich, ist das wirklich so? Gehört das dem Patienten? Ja, ich habe mal gelernt, die Dinge gehören dem, der sie bezahlt. Der Patient bezahlt ja gar nicht, sondern im Grunde die Gemeinschaft bezahlt über dieses Versicherungssystem. Also müsste doch das Röntgenbild der Gemeinschaft gehören. Ja. Und wer, welches Gremium repräsentiert dann die Gemeinschaft? <lacht> ja, das ist natürlich eine Frage. Ne? Also In Deutschland ist es ja im Moment so, dass man sagt, das äh, Röntgenbild gehört dem Patienten. Ja, Und dann kann ich natürlich, wenn ich die technischen Voraussetzungen hätte, die wir hier noch gar nicht haben, ähm, hingehen und sagen, okay, für die Studie würde ich mein Röntgenbild geben, für die Studie nicht. Ja, man denkt ja auch mit dieser Gesundheitskarte, ähm, ähm, ne? der, der Arzt darf das sehen, aber der Arzt darf das nicht sehen. Und äh, zu beiden gehe ich in die Behandlung, wie auch immer, ob diese Konzepte tatsächlich so ähm, ähm, ja, hilfreich sind, das wage ich persönlich zu bezweifeln. Okay, dann versuche ich selber selber nochmal mit einer steileren These, es ließe sich ja auch ein ethischer Anspruch formulieren, wenn ich, weil ich geröntgt wurde, wurde mein Tumor entdeckt mhm. und der wurde entdeckt, weil seit sich sowas wie Wissenschaft entwickelt hat, obduziert wurde und letzten Endes ohne Ende Daten erhoben wurden und deswegen überhaupt kann der Arzt diagnostizieren, dass es ein Tumor. Ließe sich daraus vielleicht auch der moralisch-ethische Anspruch ableiten, dass ich ähm, dieses Bild, diese Diagnose mit allem, was da noch hintersteht, der Gesellschaft, der Gemeinschaft zur Verfügung stellen muss? Weil ich konnte diagnostiziert werden, weil vor mir andere diagnostiziert wurden. Ja, wenn Sie mich persönlich fragen, wäre ich tatsächlich dieser Meinung. Okay, aber dann brauchen aber wir da dritten ich ein Gremium, <lacht> das sich darum kümmert, wer die ja. in die Hände bekommt. Ja, aber das eine wäre die Gesellschaft und das andere ist die Gesundheit als Marktplatz. Und die gibt es ja. ja auch noch. Und das ist Gott sei Dank ein hochgradig regulierter Marktplatz. Das macht das auch so spannend. Das war ein Grund, warum ich am Anfang in der Beratung gesagt habe, ich möchte im Gesundheitswesen arbeiten, weil das nicht nur ein, ein, ein, ein Wirtschaftsraum ist, sondern ein hochgradig regulierter Wirtschaftsraum. Das macht es viel, viel spannender. Und Entsprechend würde man diese, haben diese Daten aber ja auch, ein viel, auch einen Marktwert und die, da müsste man dann auch den Preis für bestimmen. Und dann kommen wir an, irgendwann an den Punkt, dass die vulnerablen Zielgruppen, die schneller verticken würden als die anderen und dann wird es allmählich wieder ganz dünn, das Eis. Okay, das ist jetzt einerseits, andererseits und wo positionierst du dich dazwischen? Wir sagen als erstes mal, die Patientendaten gehören Patienten. Ähm, zweitens haben wir als Krankenkasse 50 Jahre Erfahrung im sehr sensiblen Umgang mit Abrechnungsdaten, mit Patientendaten. Das sind keine Blutgruppendaten, aber es sind dann schon zum Beispiel auch Diagnosedaten. Und wenn es einen Markt und wenn es einen Platz da gibt und wenn es einen Speicherort gibt, dann ähm, hoffen wir, dass der erstmal im regulierten System der deutschen äh, Gesundheit bleibt. Denn wenn die erstmal alle in den, in den, den Apple-Phones sind, dann sind sie weg. Also dann kann man sie nicht mehr regulieren, dann kann man da eigentlich nur noch hinterher gucken. Okay, das ist jetzt wirklich ein spannender Punkt, weil einerseits, so sagt es, reden wir, reden wir über einen sehr stark regulierten Markt, äh, in der sich für viele Anbieter gar nicht lohnt momentan, die von Berlin aus, von Deutschland aus entwickeln und das sonst wohin verkaufen, weil es hier nicht funktioniert. Andererseits äh, höre ich da dann doch den Schrei nach, äh, reguliert das mal oder denkt euch ein System aus, das zumindest sortiert und ordnet. Ja, das muss man, weil sie ja sonst tatsächlich irgendwelche Marktanbieter so schnell sein dass, sie, dass man dann vielleicht tatsächlich die Patientenakte auf dem Telefon mit durch die Gegend nehmen kann. Und wenn es kein Alternativsystem gibt, das sagt, wir können das auch bieten, aber in einem geschützten Raum, dann wird es genug Anbieter geben, die sagen, ich bin mobil, ich bin auch in mehreren Ländern unterwegs oder mir sind meine Daten auch nicht so wichtig oder die Datensicherheit, ich nehme das Produkt, was jetzt da ist. Das passiert, wenn man gar nichts macht oder sagt, man reguliert es nicht oder man, man gibt keine Lösung an. Und das ist auch keine nachhaltige Lösung. Okay, dann möchte ich jetzt hier gerne nochmal einen Philips-Manager zitieren, das fand ich bemerkenswert, die ja eben Fernseher nicht als Kerngeschäft betreiben, sondern tatsächlich Medizinprodukte inzwischen zahlreich herstellen, der da sagt, zu viel Datenschutz kann in der Medizin Menschen töten. Das ist ja mal eine steile These, man könnte sagen Zyniker, man könnte sagen, er hat recht. Ja, selbstverständlich hat er recht. Ja, da ich, braucht man gar nicht darüber zu diskutieren, wenn die Daten nicht vorhanden sind. Ich hatte das ja angesprochen, ne, dass man ähm, durch gezielte Datensuche vielleicht die richtige Therapie findet, die an der Stelle das Leben retten würde. Ja, und wenn ich das, äh, ob das jetzt Datenschutz ist, wie auch immer, aber wenn ich das nicht möglich mache oder nicht nutzen kann, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann äh, kann das natürlich auch Leben kosten. Okay, jetzt reden wir schon seit ein paar Minuten drumherum. Mhm. Dann würde ich jetzt gerne eure Konzepte hören, wie das geht. Das ist eine gute Frage. Danke. Ich meine, ich nehme auch eure. Oh, zwei Arme, zwei Konzepte. Ihr habt noch ein bisschen Bedenkzeit. Vielleicht um äh, so dem, der, der Frage da... Ähm entgegenzukommen. Sie haben gerade gesagt, die Daten zu verkaufen, das spielt ja dann auch wiederum in Datensicherheit. Ähm, erstens sehe ich eine ganz groß, ein ganz großes Risiko vulnerabler Patientengruppen, die vielleicht eine Abhängigkeit haben, aufgrund ihrer schlechten äh, finanziellen Situation, ihre Daten genau dann zu verkaufen. Also wir kommen da an ganz schwierige ethische Gefälle aus meiner Sicht. Und zum anderen, ich meine, wir haben zurzeit eine Gesellschaft, die ihre Geräte, die Kameras der Geräte abklebt, weil einfach überhaupt kein Vertrauen in Technik und in Daten existiert, weil das System nicht kompliziert, äh, nicht komplex, sondern kompliziert ist. Also es kann nicht mal mehr gedanklich auseinandergebaut werden. Schon allein die Frage, wo sind die Daten gehostet? Ich muss Amazon Web Services vertrauen, wenn ich denen sage, die sollen bitte die Daten nur in Frankfurt am deutschen Standort speichern. Das geht über meine Kapazität des Hirns hinaus, was eigentlich mit den Daten passiert. Und dann sollen wir dazu kommen, die Daten werden freigegeben als Patient, irgendwo hin ins Nirvana, damit dort Analysen gefahren werden dürfen. Was passiert, wenn diese Daten dann zum Arbeitgeber kommen und meinetwegen eine HIV-Infektion, eine Krebserkrankung klar gemacht wird, Rückenschmerzen. Also ich meine, ich selbst habe vor meinem Studium als Krankenpfleger gearbeitet. Ich weiß, wie hoch die Belastungen in diesem Gesundheitssystem sind. Und da sind natürlich große auch finanzielle Abhängigkeiten in aller Richtung, egal ob es der Job oder die Krankheit ist. Und ähm, da ein System zu schaffen, dass der Patient äh, dem System vertraut, diese Daten äh, zu übergeben, ich glaube, das ist die große gesellschaftliche Herausforderung. Und da sind wir mit Facebook und Google und anderen Problematiken, Google wird immer wieder heute genannt, da sind wir nicht. Da sind wir bei weitem nicht und wir sind so vernetzt, wir werden uns nicht als deutscher Standort abkapseln können, egal mit welchem System. Das heißt, du sagst, ähm, träumt weiter, das gibt es alles Nein, nicht. ganz im Gegenteil, Also das ist mein Arbeitsfeld, ich finde das wahnsinnig spannend und da muss ganz viel passieren, aber wir müssen als erstes eine Grundlage schaffen, in dem Vertrauen aufgebaut wird. Und ich glaube auch in der Gesellschaft, die jetzt älter wird, mit Technik groß wird, wird sicherlich einfacher. Aber ich, diese Diskussion, es ist auch ganz wichtig, was die Presse sagt. Ich, das beste Beispiel ist zum Beispiel Alexa. Also wie viele Presseartikel wurden darüber veröffentlicht, dass Alexa die ganze Zeit mir zu Hause zuhört. Wenn man sich technische Berichte anguckt und da spielt wiederum Wissenschaft dann mit rein. Nein, es ist ein ganz kleiner Gap, wenn Daten übertragen werden. Aber diesem Punkt zu vertrauen, da das gehört... Also, zum einen eine seriöse Berichterstattung dazu und zum anderen als Endkonsument mich auch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und als informierter Mensch dort ranzugehen. Und, ja. darf, ich, darf ich dazu was sagen? Bitte. Ich glaube auch, du hast jetzt am Schluss angesprochen, ich glaube, da spielt ganz viel Wahrnehmungsverzerrung eine Rolle, dass die potenziellen Risiken werden als viel, viel, viel wahrscheinlicher eingeschätzt. Und das verzerrt natürlich so ein bisschen das Bild, ist, ist meine These. Ich glaube. Mein Standpunkt ist, äh, Datenfreiheit oder der freie Datenfluss ähm, wird, hat definitiv mehr Mehrwert als Risiken bestehen wenn man das ganz mathematisch mal aufbereiten würde, auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Ähm, ich stimme dir aber hundertprozentig zu und das greift über das Gesundheitswesen hinaus, dass wir als Gesellschaft nicht aufgeklärt sind, ausreichend, was Digitalisierung für uns bedeutet und für Folgen hat. Also da bin ich hundertprozentig bei dir und das äh, könnte wahrscheinlich in einer kompletten eigenen Podiumsdiskussion, vielleicht ein spannendes nächstes Thema, <lacht> äh, mal, mal diskutiert werden und da gehört definitiv Aufklärung her. Und äh, ja. Okay, Mehr gibt's da hinten, ich weiß nicht, ob das Mikro schon und noch mal hier, darf ich noch mal um ein Handzeichen bitten? Ullala, hier vorne. Und du auch? War das auch ein Handzeichen? Okay. So seit ähm, gefühlt 30, 40 Jahren bin ich im Medizinbetrieb tätig, habe eine Praxis, bin Kardiologe. Seit auch dieser Zeit gehörten immer schon die Daten den Patienten. Wenn jemand kam und sagte, ich möchte meine ganze Akte haben, damals noch aus Papier, und löschen Sie meinen ganzen Kram und in Ihrem Rechner, bin ich verpflichtet, dem alles auszuhändigen und seinen Namen aus meinem Fall zu streichen. Das gab es schon immer. Was die Radiologen machen, sie geben Ihnen eine CD mit, aber sie behalten die Daten ja da. In Ihrem Röntgeninstitut, wenn Sie dann nämlich ein zweites Mal hingehen und eine Kontrollaufnahme haben, dann rufen die diese Daten aus dem Rechner und stellen das aktuelle Bild gegen das alte. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, seit dem 25. Oktober 2017, da gab es eine EU-Kommissionssitzung, GDP, General Data Protection Regulations, da ist alles wunderbar geregelt. Das heißt, die fra kon konkrete Frage an beiden Damen von Obama und an Sie, äh, wie verfahren Sie denn mit den Menschen, die sich einwählen, müssen die ihr schriftliches Einverständnis geben, ja oder nein? Es gibt zum Beispiel in der Kardiologie Systeme, die implantiert werden können, Defibrillatoren zum Beispiel, die über eine Cloud äh, kontrolliert werden können. Die Firma Medtronic, ein US-Konzern, der allerdings nun keinen Server weder hier in Deutschland noch in Europa zu stehen hat. Die stehen alle in den USA. Aber diese Leute müssen ein dreiseitiges Papier, die Patienten müssen ein dreiseitiges Papier unterschreiben, und ihr schriftliches Einverständnis geben, dass diese Daten über dieses System kontrolliert werden können. Also ihre Schrittmacher- und, oder defibrillatoren -Daten. Ich komme noch mal auf etwas zurück. Sie sagten, 15 Minuten ähm, hat ein Mensch dann den Arzt vor sich. Das widerspricht den Zahlen von Bundesärztekammer und Bundeskv. Versuchen Sie heute mal, gerade jüngere Leute da sind, sind angesprochen, einen Spezialarzttermin zu gehen, bleiben wir bei, der, bei Kardiologen, 4,4 Monate. Und wenn Sie einen Tränen überströmt diesen Termin haben, dann sitzen Sie im Durchschnitt noch 1,7 Stunden im Wartezimmer, um dann auch im Durchschnitt sieben Minuten Kontaktzeit mit dem Arzt zu haben. Und das allein reicht eigentlich aus, um all diese Systeme, die automatisch Patienten überwachen, und zwar das 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche ohne Wartezeit im Wartezimmer so zu fördern, wie es nur irgend geht. Nun gibt es leider gerade bei den Defis eine Studie, die gesagt hat, dass die Fernüberwachung keinerlei Vorteile hat. Ähm, und genau da gucken wir ich jetzt. Das sind, oder äh, auf irgendeiner Nordseeinsel wohnt und in der MHH Hannover ein ECD äh, implantiert bekommen hat, die, und soll der dann von Föhr immer nach Hannover fahren, alle paar Monate, um den Defi kontrollieren zu lassen? Da muss man die Reitschwelle auch kontrollieren, insofern muss der sich an, ab und zu dann doch trotzdem irgendwo ein, äh, in, in der Ambulanz oder beim Arzt mal melden. Also, diese Studie kenne ich zufälligerweise auch gerade vom equid äh, institut ne, Das äh, ist sehr eindrucksvoll und ist äh, ganz entgegen der, ähm, ja, der Meinung, die man so auch gefühlt hat, hinsichtlich der Potenziale. Ja, aber die Endpunkte waren äh, Tod, Lebenszeit äh, und so weiter. Und anhand dieser charakteristischen, äh, ganz handfesten Marker äh, war nicht feststellbar, dass äh, Patienten, die eben äh, ein Defi haben, der sich äh, quasi verbindet, über welche äh, Cloud auch immer, äh, dass dass die eine längere, bessere Lebenserwartung haben als die mit ohne das. Okay, das ist jetzt ein Gespräch unter euch drei Fachleuten. Ich glaube, äh, weite Teile können da nicht folgen. Ich würde dann doch gerne nochmal, weil Sie ja auch den Datenschutz nochmal ansprachen, beziehungsweise diese ähm, widerstreitenden Momente, die Sie da äh, im Beispiel hatten. Was, was wäre das Konzept für einen, ähm, einen sinnvollen Datenschutz und gleichzeitig eine sinnvolle Datennutzung? Also im einen Punkt stimme ich Ihnen völlig zu. Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung muss man jetzt ja jedes Mal seine Zustimmung geben und hat deswegen eine sehr viel stärkere Position äh, gegenüber denjenigen, an die man seine Daten gibt. Das bedeutet für diverse Startups, dass sie jetzt wirklich noch mal nachfragen müssen: Darf ich Ihnen diesen Newsletter noch senden? Also das bedeutet auch für diverse Marketing-Newsletter, dass sie das noch mal nachfragen müssen. Ähm, ideale Variante stellen wir uns die tatsächlich existierende Patientenakte vor. In einer Blockchain-Technologie, da könnten Sie tatsächlich jedes Mal denjenigen, der da darauf zugreift, sehen und sagen, ja, da war, da war nicht. Mhm. Also weil Sie dann auch nicht einmal die Generalvollmacht geben zu, ähm, ich gebe meine Daten raus zu wissenschaftlichen Zwecken, sondern dann Studie für Studie, Zugriff für Zugriff sehen, wer hat auf meine Daten geguckt. Mhm. Das wäre eine tolle Technologie dafür. Das wäre eine tolle Technologie dafür und wird dran gearbeitet? Wird daran gearbeitet. Und äh, wann profitieren wir alle davon? Gute Frage. Ähm, das Förderkonzept der äh, Bundesregierung, äh, was ich ja angesprochen hatte, äh, sieht äh, nach drei Jahren tatsächlich vor, dass die Technologie stehen soll und dass sie in dezidierten sogenannten Use Cases, wie es da definiert ist, auch äh, gezeigt haben soll, dass es äh, einen Mehrwert für die Patienten gibt in der mhm. Gesundheitsversorgung. Mhm. Und was wäre mh, die Plattform oder das Gefäß? Ähm mit dem sowas umgesetzt werden kann, administriert das dann der Herr Gröhe? Keine Ahnung. Wer ist dafür zuständig, also diese Technologie aufzusetzen und aufzubereiten, so dass es für alle, wir haben ja jetzt tausend und einen Anwendungsfall diskutiert, dass es ja. für alle funktioniert. Also ähm, äh, großes Problem sehe ich tatsächlich da drin, ähm, wir können nicht alle, alle Studien jeden Abend irgendwie uns durchlesen und sagen, da gebe ich meine Daten hin und da gebe ich die Daten nicht hin. Das ist das ist einfach nicht praktikabel. Ja, und das Gesetz äh, sieht das im Moment so vor. Ja, und auch äh, äh, was dieses BMBF-Programm angeht, da gibt es äh, vier Konsortien, die jetzt gefördert werden. Und da gibt es ein übergreifendes äh, Steuerungsgremium, was hier äh, auch in Berlin sitzt. Ja, die verfolgen hinsichtlich des Datenschutzes im Moment genau dieses Konzept, dass man das irgendwie äh, händisch da durchhakeln soll. Da glaube mhm. ich nicht dran, dass das funktioniert. Aber dann nehmen wir, ja, wir vielleicht brauchen, mal die Analogie zur Organspende. Ja. Da bringe ich mich einmal da. Dazu durch. Ich spende meine Netzhaut, mein Herz oder so, ganz abgesehen davon, ob das ein Doofmann ist, der es dann kriegt oder nicht. Ich erkläre mich bereit, das herzugeben, wenn ich es wohl nicht mehr brauchen werde. Wäre so eine Regelung was, was man anwenden könnte? Ja, das wäre sicherlich was, was man anwenden könnte. Und das Problem ist ja bei der Organspende, das betrifft mich sozusagen, wenn ich gestorben bin. Ja, und äh, die Datenspende, wenn man so möchte, die betrifft mich jetzt schon. Ja, Sie hatten freien, oder du hast freien äh, Datenverkehr angesprochen. Tolle Sache. Ja, ich muss verhindern, dass dieser freie Datenverkehr zu solchen Situationen führt, die Sie genannt hatten, dass der Arbeitgeber plötzlich äh, weiß, äh, irgendwie, ich bin HIV-positiv und äh, mich womöglich dann mit irgendwelchen fadenscheinigen, anderen, äh, weitigen Gründen in die Arbeitslosigkeit entlässt. Aber dagegen kann ja, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche. Also die Frage ist ja auch, wie kann man da regulatorisch gegenwirken? Eben. Also eine Versicherung zum Beispiel kann unglaublich viel machen mit vielen Daten. Lass es aggregiert sein. Regulatorisch, gesetzlich kann man ja gegenwirken, dass die Versicherung auf Basis dessen irgendwelche Prämien anpassen kann. Genauso beim Arbeitgeber. Ich meine, ich kann jetzt jeden x-beliebigen Konzern verklagen, wenn in der Stellenausschreibung nicht explizit männlich, weiblich dahinter steht, was diskriminierend ist. Das heißt, ich muss auch in der Lage sein, wenn der Arbeitgeber irgendwie genau. zu meinen Gesundheitsdaten kommt. Kommt, mich auf Basis dessen diskriminiert, den verklagen zu können. Also das ist ja. immer so ein bisschen auch die Frage, wie, wie reguliert man das in den, in den Risikofällen, dann hinten Nee, Da raus. bin ich aber genau deiner Meinung. Das wird sich technisch nicht, also das technische System kann das nicht hergeben. Genau. Das ist eine gesellschaftliche Frage. Da müssen entsprechende Gesetze, regulatorische Rahmenbedingungen schaffen, die es dann ermöglichen, den Mehrwert aus diesen Gesundheitsdaten, auch aus unseren Gesundheitsdaten zu ziehen. Und wenn ich das Beispiel ganz schnell kurz aufgreifen darf, ich ich bin auch ein absoluter Fan, wenn es dann jemals die digitale Akte gibt von einem Opt-out und nicht Opt-in. Also man ist automatisch dabei und muss explizit erklären, ja. dass man es nicht will. Es kam jetzt erst eine Studie raus, die Spanier haben bei der Organspende ein Opt-out. Da wartet man in Spanien zwei Jahre auf eine Niere, in Deutschland acht Jahre. Ich glaube, sobald der Patient den Mehrwert spürt, und das wird sehr schnell passieren, gerade bei einem Opt-out, wird auch die Akzeptanz größer sein. Also um das noch kurz zu erklären, mhm. ähm, Nudging war eingangs angesprochen. Äh, ihr alle würdet dann dazu, ich sage mal, verknackt, die Daten herzugeben. Und wenn ihr es nicht wollt, müsst ihr widersprechen, statt andersrum der, die ja. Krux bei der Organspende. Ähm, solange man selber nicht dringend eine Niere braucht, denkt man nicht drüber nach, dass das bei anderen der Fall sein könnte und füllt deswegen dieses Dings nicht aus. Ja. Abgesehen von der Kinderärztin möchte ich sagen, auch Frauen sind als Fragestellerin zugelassen, aber das soll die Männer nicht diskriminieren. Bitteschön. Das wird hochgezogen, sobald du ich sprichst. Eine Frage zur KI bei Bidikus. Vielleicht können Sie ein paar Sätze dazu sagen, wie das eigentlich funktioniert, also wie Sie den Algorithmus entwickeln, erweitern? Ähm, wird da tatsächlich jeder Fall abgedeckt oder wird versucht, jeder möglich, jeden möglichen Fall abzudecken oder lernt das System mit der Zeit tatsächlich dazu? Mit Fall meinst du jede mögliche Diagnose, jedes Richtig, Krankheitsbild? Richtig, genau. Das sind ja viele Kombinationen, mhm. die da zustande kommen können und... Ich mache das mal ganz knapp, um jetzt hier nicht die Diskussion auf den spezifischen oh. Medikus-Fall zu lenken. Ähm, in dem ersten Schritt ist es ein Expertensystem, also tatsächlich wirklich regelbasiert. Und im nächsten Schritt wird das Ganze, wird die KI aber auch selbst lernen. Aber wir können gerne danach mal sprechen, dann erläutere ich dir das, weil ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich alle in, in dem Zusammenhang hier interessiert. Sprechen wir danach kurz. So, dann machen wir einfach jetzt hier im Uhrzeigersinn weiter. Ähm, ich wollte immer was sagen zu den, ähm, zum Datenschutz oder zu der Bereitstellung der Daten. Also die Piraten haben ja mal dieses Liquid Feedback ausprobiert, wo man so Sachen so aggregieren kann. Also wo ich sagen kann, jemand anders soll für mich entscheiden. Ähm, Wäre das nicht auch für, das ist mal so als gedanklicher Input, muss vielleicht niemand darauf antworten, äh, eine Möglichkeit, das mit Gesundheitsdaten zu machen. Also jetzt ich kenne mich damit nicht aus, aber ich habe einen Kollegen, der hat er irgendwie eine Vorstellung von und ähm, dem vertraue ich da soweit, dass er irgendwie in meinem Sinne sozusagen meine Daten weitergibt und dass ich dann sozusagen, dass der dann äh, für mich mitentscheiden kann und das dann so ein bisschen zu poolen und dann nicht jeder dann irgendwie eine Studie, alle Studien lesen muss, sondern der dann irgendwie jemand, der sich ein bisschen mehr Insight hat, ähm, sich damit auseinandersetzen kann. Also wie ich dich vorhin verstanden habe, würdest du sagen, nee, du willst, dass alle erstmal sagen müssen, ich bin einverstanden und nicht äh, noch mittels Männer bestellen, so wie ich das jetzt verstanden habe, aber vielleicht habe ich es auch nicht verstanden. Ja, im Grunde geht es ja darum, ähm, frei entscheiden zu können. Wenn die freie Entscheidung ist, ich möchte einem Experten vertrauen, aber ja, klar, da wäre dann die Frage, ist es automatisch, ein, äh, man ist automatisch äh, eingeschrieben und du fragst dann deinen Experten, was hältst du denn davon, wie findest du das dann? Und dann musst du halt einen aktiven Opt... Äh, opt-out geben. Aber ich glaube, die Frage zielt nicht unbedingt jetzt auf die digitale Gesundheitsakte an, sondern auch so, was mache ich denn noch darüber hinaus? Ich meine, es ist ja viel mehr, es gibt ja noch viel mehr Daten als das, was in der Patientenakte jetzt genutzt wird. Was mache ich denn mit denen? Das ist vielleicht auch die Frage. Und das jemanden zu geben, der sich damit auskennt, ist sicherlich eine, eine Möglichkeit, zumal ja auch immer die Frage aufkommt, wie mündig soll denn der Patient sein? Wie informiert muss er sein, um mündig sein zu können? Das ist auch so eine Frage, die sich mir sicherlich Trotz meiner Ansicht auch stellt. Also. Aber schönes Jobbild, den Datenfondsmanager, der dann entweder ökologisch investiert oder in, in, in medizinische äh, oder Projekte. Oder auch das klingt nicht so materiell. Ja, aber das sind ja so doch eher wie Finanzströme, dann sind es eben dann Datenströme, die gelenkt werden. Und man kann halt sagen, möchte man es nachhaltig oder möchte man es gerne an alle. gleich noch einen ne? Job erfunden heute Abend, großartig. Ja. Äh, ja, da, da war da. noch äh, ein... Ich darf vielleicht auch noch was zu sagen? Wenn es kurz ist, ist weil kurz. Äh, so langsam ja. erodiert hier unsere Zuhörerschaft. Ja. Äh, nee, auch gerade noch mal zu Ihrer Bemerkung, Sie sagten schriftliche Einwilligung. Das finde ich bei so einem Herzschrittmacher, der über eine Cloud irgendwelche Daten schickt, finde ich wunderbares Beispiel. Ja, Wer kriegt solche Herzschrittmacher? Ähm, ältere Patienten, die kriegen das von ihrem Arzt empfohlen. Ja, wenn der Arzt sagt, äh, das ist genau das, was du brauchst, welcher unterschreibt denn da nicht, weil er meint, hm, da könnten mit den Daten irgendwas passieren. Ja, und da sind wir ja wieder bei den... Vulnerable äh, Patients, also bei den Ver verletzbaren oder ähm, ja, äh, schützenswürdigen äh, Patienten. Also da weiß ich nicht, was eine Einwilligung tatsächlich bringt. Das ist ganz okay, aber oh ja, also euer Privatgespräch. Ja. Ihr seid auch verabredet, du hast schon eine Verabredung und jetzt war da noch eine Frage im Publikum. Ja, also ich wollte noch einen Aspekt in die Runde werfen. Wenn man jetzt sagt, aktuell Goldstandard in der wissenschaftlichen Forschung wären doppelblinde randomisierte Studien, wo quasi Patienten mit einer Vergleichsgruppe oder einer anderen Patientengruppe ähm, verblindet äh, verglichen werden. Ähm, jetzt muss man sich natürlich klar machen, wir hatten das Schlagwort Apple Watches und man war, ja, was bringt es denn? Na ja, da kann ich vielleicht vorher schauen, ob die Meditation was gebracht hat oder nicht. Man muss sich aber auch klar machen: Leute, die dann vielleicht irgendwann eine Apple Watch äh, benutzen, sind ja dann 100 Millionen Leute. Doppelt blinde randomisierte Studie, wenn es eine etwas größere ist, hat vielleicht 1000, 2000 ist dann schon eine große Studie. Also ich will sagen, da arbeitet man mit ganz anderen Zahlen und es wird, so ist meine Sicht, irgendwann doppelt blinde, randomisierte Studien halt einfach zu minderwertigeren Studien machen. Ne? Und es wird in Ländern passieren, äh, kriegt man viel in den USA mit, ich kann nur ahnen, was alles in China passiert, dass da ganz locker mit Daten umgegangen wird. Und dann kann man einfach mit ganz anderen Zahlen arbeiten, kann viel größere Erkenntnisse sammeln. Und dann ist auch für mich ein bisschen die Frage, was bleibt dann vom Forschungsstandpunkt Deutschland übrig, ne? wenn man ja, die, sich dem äh, komplett entwickelt äh Mini-Frage an medikus aber kann man sonst auch später klären. Ähm, mhm. Vorhin hast du noch gesagt, man braucht nur Internet für die App, wenn ich, äh, wenn ich die Labordaten einlesen will oder so. Ansonsten kann man das alles passiv machen. Ja, aber wenn ihr KI-Systeme nutzen wollt, dann müsst ihr doch quasi diese Daten einspannen, oder? Sonst wäre das ja... Ja und nein. Also auch die, der Algorithmus KI kann auf dem Telefon sitzen und selbst lernen, ähm, aber nein, weil wir natürlich auch sagen, wenn du äh, möchtest, kannst du die Daten pseudonymisiert mit uns teilen, sodass wir nicht auf dich zurücktracken können. Das ist aber für ein Opt-in. Ja, aber ähm, vielleicht noch den einen Punkt. Äh, sie haben völlig recht, dass äh, die Daten zunächst mal suggerieren, es gibt viel, viel mehr, äh, viel, viel größere Potenziale. Das ist aber gar nicht so. Sie haben viel mehr Daten von dem Individuum ja, und äh, die Doppelblindstudie wird auch sterben. Da ja, gebe ich Ihnen recht, aber weil, ähm, nicht, weil es zu viele gibt, sondern weil es zu wenige gibt. Ja, sie werden schon so viel über den Patienten wissen, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, eine Studie durchzuführen, ja, weil die so individuell sind. Ja, Personalisierte Medizin, das ist dann die Medizin für den Einzelnen. Wie will ich das mit einer Doppelblindstudie überwachen? Dieser Einwand, ähm, wir werden, sage ich jetzt mal salopp, ähm, mit Daten bombardiert, also sprich diese 1000 Männchen auszuzählen und die aus der Vergleichsgruppe <lacht> ist eh Quatsch, weil da noch ein paar Nullen hinten dran sind und dann schwang ja am Ende die äh, Sorge um den Forschungsstandort mit, die ich verstehen kann, aber die natürlich also es ist natürlich du schilderst natürlich ein Dilemma, weil weil, das ja nicht, weil man sich ja nicht nur nach Zahlen entscheiden kann. Wie würdet ihr darauf äh, reagieren? Es dauert aber auch noch 20, 30 Jahre, bis wir komplett durchgewachsen sind mit den digitalisierten Zielgruppen dafür. Also bis dahin haben wir noch einen kleinen Moment Zeit, das Problem zu lösen, denn wir wollen ja nicht, tatsächlich haben wir die meisten Gesundheitsprobleme nicht bei den Leuten, die ja aktuell eine Apple Watch tragen, sondern 60 Plus und Chroniker 60 Plus und die überhaupt zu erreichen äh, mit digitalen Produkten ist momentan gar keine Selbstverständlichkeit. Es gibt dann schon nochmal die, die besonders gut äh, dann ihr Tagebuch führen, das sind aber vorher auch schon die adherenten äh, Patienten gewesen, die für auch sich bemüht haben, ihre handschriftliche Kladde schon gut zu führen. Also diese Hoffnung, dass man jemanden erreicht, der sich momentan nicht bewegt, der sich schlecht ernährt, der seine Krankheit nicht gut managt, die ist noch gar nicht erfüllt. Also so einzeln und nämlich da, wo auch der Arzt noch mit interveniert und wo das nochmal einen Antrieb gibt, einen zusätzlichen, da schafft man es genau diese Patienten, von denen wir hoffen, dass das ein extremer Versorgungsmehrwert ist, da einzubinden. Aber im Großen sind das alle, die mit dem Quantified Self sind, jung und mobil und meistens fit. Und die die, wir, die, die es wirklich brauchen, wo wir wirklich denken, es könnte ein Mehrwert sein, die haben wir noch gar nicht in solchen Mengen da drin. Wird das, macht das Problem, was du beschrieben hast, trotzdem komplett richtig? Sind wir nur noch nicht ganz da? Mini wird es ja in anderen Ländern geben, beziehungsweise gibt es auch schon und da sind ja auch ganz andere Datenmengen. Ne? Allein wenn man von allen Krankenhausaufenthalten okay. des älteren Patienten… Das ist ja tatsächlich auch Schuldige, aber mit Blick auf die Uhr muss ich reingrätschen, weil ihr beide auch schon ins Privatgespräch geht, wie ich verrate heute Abend einfach mal alle miteinander und ihr macht das unter euch aus. Dein Thema wäre natürlich auf Wiedervorlage tatsächlich auch was, was man hier nochmal separat diskutieren könnte, vielleicht auch nicht erst in 20 Jahren. Und dann, Entschuldigung, ich hatte jetzt schon diesen Fragesteller als den letzten anmoderiert. Du hattest noch eine Frage, nicht? Ja, die Nebensitzerin sagt ja. Danke, ich, wo, wo es bei mir im Kopf gerade so ein bisschen hak ist, dieses ganze Thema Daten und wem gehören die und so weiter. Ich, ist nicht das eigentliche Problem, dass für mich als Individuum ich Nachteile befürworte, auch wenn es für die Gesellschaft positiv ist und ich deshalb irgendwie nicht bereit bin? Also wenn ich in Berlin eine Wohnung miete, brauche ich einen Schufa-Score. Wo der herkommt? Keine Ahnung. Wenn er zu schlecht ist, kriege ich die Wohnung nicht. Das kann mit Versicherungen ja auch passieren. Ähm, was ist denn da irgendwie die eine Idee, wie man das vielleicht lösen könnte? Also ich also, habe gehört, ich, ich hab, also hab, hab, gehört, eine Krankenkasse profitiert davon, ja. wenn sie Gesundheitsdaten aller ihrer Versicherten hat und die tracken kann. Ein Pharmakonzern profitiert davon, weil der braucht keine doppelblinde Studie mehr zu bezahlen. Der kann einfach gucken, wie sind die Leute drauf, welches Medikament haben die genommen, was da rausgekommen. Aber für mich als Einzelnen habe ich ja schon die Nachteile zu befürchten oder nicht. Also dieser Pessimismus wurde gerade angesprochen. Ich glaube, das ist ja der Kernkonflikt. Was für mich als Individuum in Zukunft nachteilig sein kann, ist für die Gesellschaft vielleicht von Vorteil, weil sie mehr Informationen hat hindert aber natürlich meine Bereitschaft, das zu teilen. Ich glaube, da sind wir wieder im Bereich der Aufklärung. Also gerade auch so KI und so, das sind so Themen. Also deine Frage ist ja, was sind für mich die Benefits, für mich persönlich, für mich oder für meine Angehörigen. Also wenn ich das jetzt gebe, was kriege ich zurück und nicht nur die Gesellschaft. Und ich glaube, da ist auch so der Punkt, da, da fehlt einfach ganz viel Aufklärung. Also auch allein dieses Schlagwort Big Data, künstliche Intelligenz, jeder versteht was anderes drunter. keiner kann sich so richtig noch nicht greifen, was das eigentlich für einen selbst bedeuten kann. Und ich glaube, wenn das mal passiert, wenn man das besser kommuniziert und das dann für den Einzelnen auch klarer ist, was es für mich oder meine nahen Angehörigen bedeuten kann, ist auch die Bereitschaft höher, das Risiko, was glaube ich immer noch geringer ist, als man es wahrnimmt, ähm, mit einzugehen. Also, ich habe eher die Frage rausgehört nach dem Datentrust. Also, wer, wer ist der Sachwalter? Äh, wer wer vermarkelt die in meinem Interesse, wenn es nicht das Pharmaunternehmen sein soll, wenn es nicht das Startup sein soll? Äh, welche Instanz wartet? Die Daten und wägt ab ist sinnvoll, da sind wir dabei. Nö äh, ist äh, nackter, nacktes Profitinteresse ohne Relevanz sind wir nicht dabei. Also tatsächlich schwang da glaube ich die Frage nach dem, naja, nach den Sachwaltern. Ich glaube, darauf sollten wir tatsächlich schnell eine Antwort finden und vielleicht auch schneller als in den nächsten 20, Dann 30 Jahren. Doch mal einen Ich will Vorschlag. sagen, ich weiß es nicht, aber weil sonst wird es Google sein oder Apple sein oder Facebook sein oder Amazon sein, die das ganze Thema übernehmen. Deswegen vielleicht eine Lösung, mehr Austausch, nicht zehn Parteien, die in Deutschland eine digitale Patientenakte für Millionen bauen. Vielleicht mehr an einen Tisch, gezielter, schneller, keine Ahnung. Amazon hat gestern eine Krankenkasse gegründet, also ist nicht mehr weit. Mhm. Okay, also ich frage nach. Nehmen aber ganz ernsthaft. Wir wollen natürlich nicht, dass Amazon unser Kerngeschäft übernimmt. Deswegen sagen wir ja sehr, sehr wohl, wir brauchen eine Lösung, die hier ist. Okay. Und Thomas, wenn es uns ermöglichen würde, unseren Kunden noch individualisiertere Gesundheitsanstöße zu geben, dann wäre das von Vorteil. Ehrlich gesagt wollen das viele Kunden auch. Also die glauben ja, wir wissen alles und haben die Erwartung, Ihr habt Kompetenz in diesem wirklich nicht ganz äh, unkomplexen System. Warum sollen wir jemand nicht zu den richtigen Ärzten notzen, die richtigen Gesundheitstipps geben und ähnliches. Aber... Schufa ist dann wieder das, äh, der, der, der Begriff, der alle zucken lässt. Was wir ganz sicher nicht wollen, sind ähm, anschließend Tarife, wie compliant war jemand und ist dann auch dahin gegangen, hat das auch gemacht, hat aufgehört zu rauchen und sich bewegt. Ich möchte auch, dass jeder aufhört zu rauchen und sich bewegt, aber es ist überhaupt nicht meine Rolle, also weder persönlich noch als Institution Krankenkasse, dem Einzelnen so eine irgendeine Gesundheitsentscheidung ähm, aufzudrängen. Und das ist dieses ähm, Daten haben und damit sehr bewusst umgehen, damit auch gute anleitungen geben und Direktion, den, den Lotsen, den Navigator, so wird das ja ganz häufig beschrieben, aber eben nicht äh, Bevormundung. Und leider ähm, denken wir meistens beides zusammen und man muss auch sehr gut aufpassen, dass beides zusammen nicht gedacht werden kann. Und da ist dann die Trennlinie, wo die, wo, die wo die Regulatorik wieder eingreift. Mhm. Und Thomas hat ja, ich würde sagen, wir haben ja jetzt bei klinischen Studien auch die Situation, dass eine Ethikkommission da drauf gucken muss und das für gut befinden muss. Und wenn ich mir vorstelle, wir haben einen Datenpool, wo alle Gesundheitsdaten aller Deutschen irgendwie zusammengefasst sind, dann wäre das nicht der Obwutsmann, sondern da wäre es, wären das eben solche Gremien, die entscheiden würden, ein Unternehmen darf die und die Forschungsfragen mit den Daten beantworten oder nicht. Also ich denke schon, dass da eine prüfende Instanz rein muss. Ja, und das wird auch nicht ein Gremium sein, was die Anfragen äh, bewerkstelligen kann, aber ich kann nicht ähm, diese Frage auf das Individuum äh, projizieren und jeder muss dann da abends sich über Stunden durchklicken und sagen, das mache ich, das mache ich nicht. Das funktioniert nicht. Da muss es Gremien geben. Die Gremien gibt es eigentlich auch schon. Ja, und ähm, was Sie angesprochen haben mit der Schufa-Auskunft, ja, ähm, das ist im Moment wahrscheinlich so. Ne, und es gibt ja nicht nur die Schufa, sondern es da verschiedenste Institute. Kein Mensch weiß, was das eigentlich für Sachen sind. Ja, und da kann man sich natürlich fragen, warum ist das überhaupt auch zulässig, dass es diese Institute gibt. Auch da könnte man natürlich dann regulatorisch, gesellschaftlich ähm, zu dem Schluss kommen: nee, das wollen wir so nicht und ähm, entsprechende Gesetze ähm, schaffen, die das dann eben auch unterbinden. So, jetzt habe ich eben gesagt, ähm, ich lasse keine weiteren Fragen mehr zu da, aber sich dort jetzt eine Frau gemeldet hat, lasse ich die noch zu wohl wissen, dass mich die Redaktion aufs Rad binden wird, das ist jetzt wirklich der allerletzte Redebeitrag, bitte. Ich und ich hoffe, es ist ein Lösungsvorschlag, weil nach dem äh, haben wir ja hier gesucht mhm. und gefahndet. Ähm. Ich hab, die Frage ist eigentlich, äh, finde ich total interessant, dass hier so viel über Regulatorien gesprochen wird. Ich mache mir da grundsätzlich keine Sorgen, da sind wir in Deutschland eigentlich ganz gut aufgestellt. Ähm, ich glaube, die äh, eine Frage, die da drunter liegt, ist, wie gehen wir als Gesellschaft eigentlich damit um? Äh, wie viele von uns zum Beispiel haben äh, eine Apple Watch und sammeln ihre Daten, haben aber keine Ahnung, wem die eigentlich gehören. Wenn ich meinen Schlaf tracke und den Anbieter wechsle, kann ich dann überhaupt meine Daten mitnehmen? Also wie funktioniert das? Hat das schon mal jemand gemacht? Also das ist für mich... Eine, eine grundlegende Frage, die es im Schritt 1 sozusagen erstmal zu klären gilt. Einen Vorschlag habe ich da leider noch nicht. Okay, Also noch ein paar weitere Fragen, über die ihr jetzt diskutieren könnt, äh, neben den Verabredungen, die hier, hier schon bestehen. Ähm, ich denke, es ist ein Thema, bei dem wir hier im digitalen Salon immer wieder landen werden. Manchmal bemühe ich mich, es ein bisschen kleiner zu halten, weil es halt sowieso immer mitläuft. Heute Abend, glaube ich, war es ganz gut, dass wir es ein bisschen größer gefahren haben. Ich Dank euch für euren äh, Input und eure verschiedenen Blickweisen aufs Thema und euch auch, die ihr dann doch zahlreich mitdiskutiert habt. Ich äh, hoffe, das nächste Mal mag sich auch wieder jemand mit nach vorne setzen. Dann kommt hier noch der Disclaimer. Die Sharing-Stiftung hat diese Ausgabe unterstützt. Vielen Dank dafür. Wir hatten vier Salons, die sich eben medizintechnischen Themen angenommen haben. Das nächste Mal haben wir hier wirklich... Äh, wieder ein ganz anderes Kaliber, da geht es um die Witzigkeit im Netz, also nach dem Motto Niveau sinkt, die Stimmung steigt. Wer definiert da den Humor? Äh, LOL war gestern, äh, heißt die nächste Nummer, ähm, vielleicht wird es auch lustig, ich weiß nicht, am 28. Februar kommt sie zur Aufführung und ich freue mich, wenn viele von euch da sind. Hab, vielen Dank. Danke.